Erster Themenblock, der da lautet, neu, Neues Denken in Geldtheorie und Geldpolitik. Ich darf auf die Bühne bitten, Herr Professor Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology. Äh, Applaus, bitte. Äh, bitte. Dann Herr Professor Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrats und Professor für Monetäre Ökonomie der Frankfurter Goethe-Universität. Applaus. Und die Professor Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für, Wirtschaft, für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und Professor Josef Huber, Soziologe und Ökonom an der Universität zu Halle. Und die Herr Professor Fatsche, Sie gelten als einer der, der großen Anhänger, Ja, man kann auch sagen Verteidiger der Geld, des geldpolitischen Kurses der Europäischen Zentralbank. Nun sind wir im Jahr sieben der Niedrigzinspolitik und Griechenland immer, hat immer noch kein wettbewerbsfähiges Wirtschaftsmodell. In Spanien liegt die Arbeitslosenquote immer noch bei 25 Prozent und Italien verliert nach wie vor Weltmarktanteile. Was läuft schief im Krisenmanagement in Europa? Ich denke, zuerst mal sollte man unterscheiden, wo wir stehen in der Krise. Es ist sicherlich richtig, wir sind noch immer in der Krise, allerdings würde ich es vielleicht nicht ganz so negativ sehen. Wir haben wieder positive Wachstumszahlen im dritten vierten Quartal, ausnahme ist Griechenland aber Spanien, Italien haben einen großen Teil des Anpassungsprozesses hinter sich. Wir sehen Anpassung der Wettbewerbsfähigkeit. Diese Länder haben zum Teil wieder Leistungsbehandlungsüberschüsse. Ist es ist nicht zu sagen, dass das die Krise gelöst ist und dass wir wieder in einer normalen Phase sind. Das ist nicht richtig, aber wir sollten auch anerkennen, dass eine ganze Menge passiert ist. Jetzt ist die Frage, wie können wir noch schneller und nachhaltiger aus dieser Krise herauskommen und dann natürlich die Frage, was spielt die Rolle was die Rolle der EZB darin? Und ich denke, da sollte man die EZB nicht überfordern, denn die EZB ist sicherlich nicht für die Arbeitslosenzahl in Spanien oder Portugal oder Griechenland zuständig oder auch verantwortlich. Was die EZB im Prinzip getan hat während der Krise ist, auf der einen Seite, es war ein Pol der Stabilität, ein Anker der Stabilität. Ich denke, wenn die EZB nicht so entschieden gehandelt hätte, dann wäre die wirtschaftliche Situation, die Sie beschreiben, sicherlich heute in Europa noch sehr viel schlechter. Und ich glaube, das, was wir uns auch bewusst machen sollten, die EZB kann bei vielen dieser Strukturprobleme der Volkswirtschaft, dass wir zu wenig Flexibilität haben, äh, falsche Wirtschaftsstrukturen, zu wenig Wettbewerbsfähigkeit, viele der Volkswirtschaften, diese Probleme kann die EZB nicht lösen. Das Einzige, was sie tun kann, ist im Prinzip Zeit kaufen, durch ihre expansive Geldpolitik ähm, auf der einen Seite sicherzustellen, dass Finanzmärkte funktionieren können dass Kredite zu Unternehmen, zu privaten Haushalten fließen können, damit die investieren können, Beschäftigung schaffen können und damit die Wirtschaft stabilisieren. Aber die Zentralbank kann weder Banken retten noch keine Staaten retten, sondern es kann lediglich Zeit kaufen, damit diese die notwendigen Reformen umsetzen und damit die Wirtschaft wieder auf den richtigen Gang bringen. Zeit kaufen ist ein gutes Stichwort. Herr Professor Huber, trotz der massiven Liquiditäts Zuvor durch die EZB schrumpfen die Kreditmärkte in Südeuropa nach wie vor. Die Unternehmen bekommen kaum Kredit. Der Grund dafür ist, dass der Einfluss der EZB auf die Geldmenge offensichtlich begrenzt ist. Liegt hier ein Systemfehler vor? Ja, grundsätzlich würde ich sagen ja. Ich möchte eigentlich auch sagen, dass in in der Krise die EZB das Richtige gemacht hat. Aber man muss dazu sehen, dass die Zentralbanken generell heute eigentlich nachvollziehen, nolens, volens, was die Banken durch ihre Chiralgeldschöpfung und Kreditvergaben vorgegeben haben. Und das, das geschieht sowohl im Normalbetrieb und diese Notmaßnahmen, insbesondere auch der direkte Aufkauf von Staatsanleihen, das hat ja nun de facto dazu gedient, diese aus dem Ruder gelaufene Geldschöpfung und Kreditmengen und bzw. Schuldenausweitung, was ja dasselbe ist, dieses System sozusagen insoweit zu retten, dass es weiter funktionieren kann, in unser aller Interesse. So, nicht? Aber man müsste das schon auch zum Anlass nehmen, um grundsätzlicher darüber nachzudenken, also um die Rolle des Geldsystems überhaupt neu zu thematisieren, denn das geschieht bisher noch zu wenig, man hat... Alle möglichen wie soll ich sagen, außer Kontrolle geratenen Entwicklungen in verschiedenen Segmenten der Finanzmärkte hat man analysiert und in Betracht gezogen. Aber man hat sich nicht eine ebenso einfache wie aber sehr fundamentale Frage gestellt, nämlich wo kommt denn überhaupt das viele Geld dafür her? Und das kommt nicht einfach durch eine kleine Geldmenge, die, die, die zirkuliert, die da, daher auch natürlich. Aber ursprünglich kommt das Geld heute von den Banken in Form der Schiralgeldschöpfung. Und das muss man thematisieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Bis die 15 Jahre bis Einsetzen der Krise 0708, nur mal Deutschland betrachtet. Das reale Wachstum betrug in diesen 15 Jahren 23 Prozent. Das nominale Wachstum, in dem also bereits die Verbraucherpreisinflation einbegriffen ist, das betrug 51 Prozent. Aber die Geldmenge M1, die kleinere der Geldmengen, die betrug sage und schreibe 189%. Prozent. Und da muss man sich mal überlegen, das ist also ein, ein sehr disproportionaler Anstieg der Geldmengen, Wofür war, wo ging das Geld hin? Das ging in nicht direkt oder überhaupt nicht wirksame verschiedenste Finanzmarktgeschäftstätigkeiten. Und ich denke also von daher... Es, es müsste an und für sich ähm, zu, zu einem erweiterten Auftrag der Zentralbanken gehören, äh, nicht nur Inflationsziel zu setzen, sondern auch das Thema Asset-Inflation äh, nicht nur passiv zu betrachten, sondern da auch aktiv Zentralbankpolitik zu betreiben. Dann allerdings würde sich schnell herausstellen, dass die Zentralbank im heutigen Giralgeldsystem äh, das nicht tun kann. Und deswegen haben die Zentralbanken sich ja auch seit Anfang der 1990er Jahre aus meiner Sicht ersatzweise auf Leitzinspolitik verlegt. Eigentlich wollten sie ja Geldmengenpolitik machen und darauf käme es an. Aber solange wir ein Schiralgeldsystem haben, aufgrund der Funktionsweise dieses System, in dem immer die Banken im Vorlauf Tatsachen schaffen, welche der Zentralbank im Nachgang gar keine andere Wahl lassen, als diesen Tatsachen Genüge zu tun. solange wird man diese Probleme auch nicht in den Griff kriegen. Und man bräuchte deshalb, wie ich meine, etwas, was man im 19. Jahrhundert schon mal gemacht hat, nämlich einen Übergang von Bankengeld zu Zentralbankgeld. Oder anders formuliert heute, von chiralgeld zu Vollgeld. Also Vollgeld, vollgültig bzw. unbeschränkt gültige, gesetzliche Zahlungsmittel. Und dann hätte man eine effektive Handhabe, die Geldmenge zu kontrollieren. Und dann könnten die Zentralbanken das tun, was sie heute nicht mehr können, nämlich effektiv Geldmengenpolitik zu betreiben. Und das würde dann schon, also alle möglichen Reformmaßnahmen, die man ja in den letzten drei, vier Jahren entwickelt hat, zum Teil im Detail auch sehr bürokratisch. Das hat seine eigene Berechtigung, ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ein Teil dieser überaus detaillierten und bürokratischen Regeln, ein, da, darauf kann man verzichten, wenn man die Geldmenge unter Kontrolle hätte und das ist eigentlich das, wir haben ein Anliegen, das verstärkt in die Betrachtung nun mit einzubeziehen. Mhm. Herr Fratscher, Sie sagten, Herr Fratscher sagte eben, die Europäische Zentralbank kauft Zeit, nun ist es kaum übertrieben zu sagen, Herr Wieland, dass die Europäische Zentralbank mittlerweile zum Bankenretter, zum Staatenretter und insgesamt auch verantwortlich für, für die Finanzstabilität geworden ist. Ist sie damit überfordert? Wäre es aus Ihrer Sicht nicht vielleicht sinnvoll, die Notenbanken würden ihre Goldpolitik wieder an eindeutige Regeln wie etwa die Taylor-Regel binden? Ja, ich denke, Regeling sind eine gute Idee und ich denke, Herr Fratscher hat ja auch schon gesagt, dass die EZB nicht die ganzen Probleme, die mit der Krise zu tun hat, lösen kann. Es wird vielleicht manche überraschen, aber wenn Sie sich mal die Zinspolitik der FED oder der EZB anschauen, dann stellen Sie fest, dass Sie die sehr gut beschreiben können als eine Reaktion, auf Inflationsprognosen, Wachstumsprognosen und Arbeitslosigkeitsprognosen. Und äh, das ähm, ist einfach ein empirisches Ergebnis, da steckt keine Rationalitätseinnahme dahinter, das ist sozusagen eine empirische Verhaltensgleichung. Äh, und die gilt übrigens auch ähm, nicht nur vor der Krise, sondern auch äh, während der Krise, äh, was ich mit Arbeiten mit Orphanidis, aber auch mit Tilman Pletzinger, einer der jungen Wissenschaftler hier vom IMFS, die, auch in der, die, die Sie auch mit eingeladen haben wo wir gezeigt haben, das lässt auch ganz gut die Zinspolitik der EZB während der Krise erklären. Das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Wenn eine Notenbank systematisch agiert, dann kann ich sie als, auch, als Beobachter auch prognostizieren. Ja, dann kann ich vorausschauen. Und das war ja auch der Zweck dieser Forward Guidance, etwas mehr Informationen zu geben über wie denn die Zentralbank reagiert. Ist also zunächst mal systematisch vorzugehen eine gute Sache. Man kann dann auch hergehen und Sie haben es schon angesprochen und vergleichen mit anderen Erfahrungswerten, anderen Erfahrungsregeln und da ist die Taylor-Regel äh, recht bekannt. Das bringt einfach den Leitzins in Zusammenhang mit Inflation und zwar nicht der Prognose. Prognosen äh, hängen von sehr komplexen Modellen ab, sondern äh, der beobachteten Inflationsrate und auch mit äh, dem ähm, der beobachteten Abweichung des Bruttoinlandsprodukts vom Potenzial, vom geschätzten Potenzial leider. Und äh, da kann man feststellen, dass diese Regel äh, zum Beispiel vor der Krise äh, ganz deutlich äh, höhere Zinsen empfohlen hat. Für die USA, aber wir haben im Sachverständigenrat das auch mal für die Eurozone uns angeschaut und auch für die Eurozone hätte es höhere Zinsen im, äh, empfohlen. Und das hätte bedeutet, äh, nicht ganz so günstige Kredite für den Immobilienboom und so weiter. Welche Zeiträume meinen Sie jetzt? 2002 bis 2007. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke, wenn wir jetzt äh, nach so vielen Jahren niedrig Zinsen, drüber nachdenken, ist die Zentralbank inzwischen äh, ein Verstärker des Krisenverhaltens der Banken, also das geworden. Sollte sie davon vielleicht Abstand nehmen, dann denke ich, wäre es mal ganz nützlich, solche Regeln, die man vor der Krise nicht äh, mehr beachtet hat, sich noch mal genauer anzuschauen. Also Ben Bernanke, wenn Sie ihn fragen, sagt er Ihnen, die Geldpolitik vor der EZB, äh, vor der Krise, die die FED gemacht hat, war genau richtig. Die ganze Schuld liegt bei der Regulierung, so hat er sich auch bei der American Association ausgedrückt. Mir scheint das mutig, vielleicht zu mutig. Ich denke, geben Sie mehr Gewicht einfachen Regeln, die auch in der Vergangenheit schon mal eine Warnung geliefert haben. Wir sprachen auch von der Forward Guidance, die ja viele Neu Notenbanken mittlerweile äh, handhaben. Vorgänger, Die ersten Wahlen die Amerikaner, die FED, dann die Engländer und jetzt versucht sich auch die EZB darin. Wobei man sagen muss, dass, dass äh, sowohl die Bank of England als auch die Federal Reserve mit ihrer festen Bindung an, an die Arbeitslosigkeit äh, jetzt etwas unglücklich dasteht, weil die entwicklung doch offensichtlich positiver am arbeitsmärkten ist als, als sie erwartet hatten und deswegen jetzt wahrscheinlich irgendwie dinge tun muss die sie eigentlich nicht tun noch nicht tun möchte. Funktioniert die Forward Guidance aus Ihrer Sicht? Also da äh, würde ich dazu sagen, wie so oft äh, sind die Kleinen etwas mutiger und vielleicht uns auch schon voraus schauen sie sich die norwegische Zentralbank an oder die schwedische Zentralbank, äh, die veröffentlichen einfach ihre Prognose für den Zinspfad und das ist für die Marktteilnehmer durchaus nützlich, ja, weil es eine klarere Idee gibt, wo die Zinsen, in der Zukunft gegeben, die Prognose der Zentralbank, gegebenen den Ausblick der Zentralbank auf Inflations- und Waktum hingehen könnte. Also äh, wenn, äh, ich bin auch nicht ein Verfechter dieser, Arbeitslos die, dieser, dieser äh, Verbindung mit der Arbeitslosenrate wie in England oder USA, sondern würde sagen, gehen wir doch und nehmen uns das Vorbild von Schweden und Norwegen. Mhm. Herr Professor Rocholl, bereits seit Beginn der Finanzkrise ersetzt die EZB praktisch den europäischen Geldmarkt, weil die Banken sich untereinander nicht mehr trauen und sich entsprechend kein Geld mehr leihen. Was muss getan werden, um hier Abhilfe zu schaffen? Ja, es ist in der Tat so, dass die EZB eine Intermediationsfunktion einnimmt, die sie vor der Krise nicht eingenommen hat. Dass also zum einen Banken, in, gerade im Kern der Eurozone, Einlagen bei den Zentralbanken haben, äh, andererseits, äh, dass also vielleicht Mittel, die in normalen Zeiten im Interbankenmarkt an äh, Banken in der Peripherie gegangen werden und andersrum, die Banken in der Peripherie in großem Maße abhängig sind von der Finanzierung durch die Zentralbank. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die letztlich mit der Aktiv- und der Passivseite der äh, Geschäftsbanken zusammenhängen. Der erste Punkt, die Aktivseite, betrifft die Tatsache, dass Banken in großem Maße, in zu großem Maße Staatsanleihen der Länder gekauft haben, in denen sie beheimatet sind. Man sieht das ja in den Stresstests der, der EBA, aber auch an vielen weiteren Indikationen, zum Beispiel die Bundesbank, hat da jetzt in ihrem Monatsbericht im November 2013 hingewiesen, dass ein Vielfaches des Eigenkapitals der Banken in Staatsanleihen der Länder investiert sind, in denen diese Banken beheimatet sind. Und diese Größenordnung über, den, über die letzten zwei Jahre noch mal deutlich gestiegen ist, teilweise sich sogar verdoppelt hat in einzelnen Ländern. Das bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass jedes Problem, das sich in den jeweiligen Staaten ergibt, auch direkt auf die Banken durchschlagen wird oder andersrum eine gewisse Hoffnung vielleicht auch seitens der Regierung bestehen kann, die EZB als, als Notnagel zu nutzen, also in gewisser Weise eine Put-Option für die Banken zu haben, sich bei der EZB äh, dann, gerade wenn auch die Sicherheiten und äh, die, die, der Umfang der Zuteilung äh, geändert wird, sich dort Liquidität zu verschaffen. Das ist also ein äh, zentrales Thema, äh, das dass man sich sehr genau sich anschauen muss. Der zweite Punkt ist der, dass äh, richtige Schritte unternommen worden sind, im, im, im Hinblick auf die Bankenunion eine stärkere Gläubigerbeteiligung hinzubekommen, äh, das leider nur noch offene Punkte da sind, wie effizient diese Gläubigerbeteiligung wirklich greifen kann. Das heißt, in welchem Umfang tatsächlich im Fall einer Schieflage einer Bank auch Gläubiger mit ins Boot genommen werden. Also das heißt, unabhängig von der Frage oder der wichtigen Frage, wie viel Eigenkapital Banken halten müssen, die Frage gestellt werden muss, wie haftbar können auch Gläubiger gemacht werden, in welchem Umfang können sie beteiligt werden. Und ich glaube, von dieser zweiten Frage hängt dann ganz im entscheidenden Maße ab, äh, wie die weitere Ausgestaltung der verschiedenen Mechanismen der Bankenunion, insbesondere äh, das, das Single Resolution Mechanism, genau ausgestaltet wird. Denn nur dann, wenn äh, glaubwürdig vertreten werden kann, dass es eine, eine, eine glaubwürdige, effiziente, glaubwürdige Beteiligung gibt, äh, nur dann ist es auch realistisch anzunehmen, dass es zu einer größeren äh, Gemeinschaftung einer größeren pool kommen kann, wenn es darum geht, Verluste in Banken oder Schieflagen in Banken generell abzufedern. Sie sprachen von, von den vielen Staatsanleihen, die die Banken sich von ihren eigenen Staaten in die, in die Bücher legen. Hat die Europäische Zentralbank die Banken nicht gerade dazu mit ihren Langfristtendern, Stichwort dicke Bärter dazu verführt, dies zu tun? Das ist sicherlich die Konsequenz dessen, was passiert ist. Das sieht man ja in diesen Daten der Bundesbank, dass die Anleihen noch mal deutlich gewachsen sind, die in den Beständen der Banken liegen. Allerdings muss man immer auch davor den einen Punkt, den wichtigen Punkt berücksichtigen, dass die Regulierung auch keine Grenzen dieser Praxis setzt. Das heißt in zwei Formen. Die eine ist die fehlende Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen. Und die zweite, die ich für wichtiger halte, ist die fehlende Größenbegrenzung von Investitionen in Staatsanleihen. Das heißt, das, was zum Beispiel im KWG als Grenze von 25% Prozent des haftenden Eigenkapitals vorgesehen war, als, als, als Forderung gegenüber einem bestimmten Kreditnehmer, gilt eben im weiten Maße für Staatsanleihen nicht. Das erklärt, warum zum Beispiel in den, in den Daten, die man finden kann, zum Beispiel des Stresstests, griechische Banken dabei sind, die 400 Prozent ihres Eigenkapitals in griechischen Staatsanleihen halten, das für viele andere Länder auch gilt. Und dann natürlich in dem Augenblick, wo ein Schuldenschnitt diskutiert wird für ein Land wie Griechenland, automatisch sofort auch diese Banken in diesen Ländern in Probleme geraten. Herr Wieland, würden Sie das unterstreichen? Würden Sie auch Eigenkapital, Hinterlegungspflicht für Banken einführen wollen? Und welcher Zeitraum ist da realistisch, ohne dass das... Die Spreads wieder in die Höhe also ich schießen. würde das auf jeden Fall unterstreichen. Einen Punkt würde ich auch noch erwähnen, weil Sie vorher die OMT-Ankündigung angesprochen haben. Wir haben in unserem Jahresgutachten auch das nochmal aufgezeigt, dass auch mit nach dieser Ankündigung natürlich genau dieser Effekt, den Herrn Roholz schon angesprochen hat, nochmal verstärkt wurde. Also noch mehr Staatsanleihen bei den Banken dieser Länder, Staatsanleihen ihrer eigenen Länder und natürlich wie all diese regulatorischen Änderungen können Sie das nur über einen längeren Zeitraum graduell einführen? Ja, das äh, machen wir genauso bei den Eigentum, Eigenkapital äh, bei, beim Anstieg der Eigenkapitalvorschriften äh, und genauso müsste man natürlich auch bei den Staatsanleihen dies langsam graduell einführen. Aber man muss dann eben mal starten und sich darauf einigen. Und ähm, äh, ich denke. Äh, wir haben viel davon geredet, dass sich Menschen nicht rational verhalten und keine rationalen Erwartungen bilden. Aber natürlich ist das Hauptargument für eine graduelle Entwicklung, weil es eben doch schon so ist, dass alle menschen und auch die in den märkten erwartungen bilden und dann können sie sich langsam auf etwas einstellen und deswegen ist diese langfristige graduelle ähm, entwicklung so wichtig und da würde ich mich genauso orientieren an äh, wie wie jetzt äh, mit der basel regulierung das für das eigenkapital für, äh, mhm. nicht staatsanlagen können Sie eventuell gängigen. konkretisieren was sie unter langfristig verstehen welche zeiträume gut ich habe jetzt äh, aus meiner forschung keinen bestimmten Jahresrahmen, den ich mhm. vorgeben würde. Aber ich würde parallel zu äh, der Regulierung, wie es in Basel beschlossen wird, eben auch ähm, die Staatsanleihen mit ähm, einbeziehen. Mhm. Herr Fratscher, glauben Sie, dass es ein äh, Hintergedanken der EZB war mit der Auflegung der zwei dicken Bertas im Gesamtvolumen von ein, über eine Billion Euro, äh, ja, dass die Banken wirklich Staatsanleihen kaufen, um die Spreads? unterzudrücken, die reniko unterzudrücken. Nein, ich denke nicht, dass ich muss da spekulieren, also, aber ich wäre überrascht, wenn das das Ziel wäre. Ich denke, das Ziel ist ganz klar, wir haben noch immer einen geldpolitischen Transmissionsmechanismus, der in der Eurozone sehr asymmetrisch funktioniert. Er funktioniert gut in, in Deutschland, in manchen nordeuropäischen Ländern. Aber er funktioniert nicht ausreichend in Ländern wie Spanien, Italien, Portugal, also auch selbst Länder, die jetzt kein Programm haben. Das heißt, die Liquidität, die die EZB an Banken vergibt, kommt nicht in vollem Maße oder in dem Maße, wie es erwünscht ist, bei vor allem kleinen mittelständischen Unternehmen an, bei privaten Haushalten. Und da liegt die große Schwierigkeit der Europäischen Zentralbank in ihrer Geldpolitik. Wir können über OMT sprechen, wir können über diese große Bertha sprechen, die natürlich immer darauf abzielt zu sagen, damit die EZB ihrem Mandat gerecht werden kann, Preisstabilität zu generieren, muss es ihr gelingen, diesen Transmissionsmechanismus mit ihren Instrumenten innerhalb ihres Mandats zu reparieren, zum Funktionieren zu bringen. Und ich würde jetzt dieses, diesen Effekt, dass Banken diese Liquidität nicht nehmen, um Kredite zu vergeben an Unternehmen, sondern das entweder bei der EZB als Überschussliquidität parken oder Staatsanleihen kaufen als einen ungewünschten Nebeneffekt. Und ich glaube, hier muss man auch wieder unterscheiden. Man, wir haben Regulierer, wir haben die Aufsicht, wir haben also regulatorische Instrumente, die dafür genutzt werden können. Man kann jetzt nicht von der EZB zu so erwarten, zu sagen, ihr müsst das Geld oder die dürft nur zu einem gewissen Maße Staatsanleihen mit kaufen. Also auch da muss man eine klare Trennung. Vornehmen, wo liegt die, die jeweilige politische, geldpolitische, regulatorische Aufgabe und die liegt sicherlich oder lag bisher zumindest nicht bei der Europäischen Zentralbank. Es wird sich natürlich jetzt mit der Bankenaufsicht auch hier einiges ändern, eine ganz wichtige, wichtige Veränderung, aber bisher war es nicht die Aufgabe der EZB das zu tun. Gleichzeitig muss sie natürlich berücksichtigen, was das auch für ihre eigene Geldpolitik bedeutet, was das für die Risiken bedeutet, was es bedeutet ähm, für Finanzstabilität in den Märkten. Deshalb muss die EZB das mit berücksichtigen, aber das Primärziel muss natürlich sein, um ihrem Mandat gerecht werden zu können, diesen Transmissionsmechanismus zu reparieren und dazu gehört es auch, ist auch Teil des Mandats für die EZB, Risiko auf die eigene Bilanz zu nehmen. Also es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine, eine Risikoübertragung, die Bilanz der Europäischen Zentralbank ist massiv angestiegen, aber und das macht vielen Sorgen und es macht auch mir Sorgen. Es ist gar keine Frage, das ist ein Trade-off zwischen kurzfristigen und langfristigen Risiken, was die EZB dort. Eingeht, also die versucht die kurzfristigen Risiken zu reduzieren, langfristige Risiken sind da, wir haben das über Finanzmarktblasen, Banken die eigentlich nicht nachhaltig sind trotzdem durch die EZB Liquidität überleben, Staaten die im Prinzip ähm, ja durch diesen Mechanismus ähm, ähm, profitieren. Ähm, das sind die Nebeneffekte die die EZB nicht direkt steuern kann. Die EZB muss sich auf ihr äh, Primärmandat konzentrieren. Ähm, deshalb müssen wir uns bewusst sein, es ist nicht so, dass es diese Politik keine Risiken hat, aber man muss halt die verschiedenen Risiken und Effekte gegeneinander abwägen. Herr Professor Huber, was die Banken mit ihrer Liquidität anstellen, das ist ja auch ihr großes Thema. Nun ist es de facto so, die kaufen halt, insbesondere die südöpärischen Banken, viele Staatsanleihen auf. Auf der anderen Seite wird die Europäische Zentralbank in Kürze jene Banken auch beaufsichtigen und verantwortlich sein für die Stabilität dieser Banken. Ist es ein, nicht ein wahnsinnig großer Interessenkonflikt, der kaum, ja, der nicht zu lösen ist? Grundsätzlich sehe ich diesen Interessenkonflikt an und für sich nicht. Wissen Sie, bei der Beurteilung der Frage, ob äh, die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank, äh, die eine Frage ist, war sie richtig im Sinne der, der Finanzwirtschaft. Die andere Frage ist, war sie rechtens? Und das Bundesverfassungsgericht hat, hat festgestellt, äh, de facto, die Europäische Zentralbank habe ihr mit, mit, mit der Dicken Bertha, also ihr Mandat, eindeutig überschritten. Das heißt aber nicht, dass die Politik falsch war. Ich, ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, der Artikel 123 Absatz 1 des Lissabon-Vertrags ist in seiner Grobheit und Undifferenziertheit ein schlechtes Gesetz. Oder muss man dieses gesetz ändern denn äh, ich wiederhole mich das war in dieser sehr kritischen situation das einzig richtige was die zentralbank gemacht hat zu sagen wir sind fürs geld zuständig wir garantieren das punkt so, eine andere lösung ich, ich habe lange darauf gewartet in dem moment nicht und das bedeutet aber in der tat also das bedeutet dass das heutige mandat der unserer Zentralbanken und der möglichen Zentralbankpolitik, das ist zu eng gefasst. Ja. So in, in Anbetracht der Aufgaben, die nicht nur in Krisenzeiten anstehen. Und schon wenn Sie es betrachten mit dem Mandat, das die Bank von England hat, oder die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, das da ist Teil dort äh, des gesetzlichen Auftrags dieser Banken. Sie sollen im Rahmen des monetär Vertretbaren, das ist immer vorausgesetzt, im Rahmen des monetär Vertretbaren haben sie auch die Aufgabe, eben verschiedene Aspekte der weitergehenden Wirtschaftspolitik begleitend zu unterstützen, und immer sehr zurückhaltend auszudrücken. Nicht? Und das find, da, genau darauf käme es eben an. Und deswegen, also das ist ein Punkt. Es ist nicht das Verhalten der Zentralbank falsch, sondern die, die gesetzliche Grundlage, an der das Bundesverfassungsgericht selbstverständlich miss, ja, messen muss. Ja. Da hat sie natürlich recht, aber dann muss man eben über diese Gesetze eben nachdenken. Ich nehme Ihre Bemerkung mit den Staatsanleihen äh, zum Anlass, auf etwas hinzuweisen. Ähm, das ist ja zutreffend, dass eigentlich schon seit über 200 Jahren in aller Regel die Banken einen sehr hohen Anteil äh, an Staatsanleihen in ihrem Portfolio halten, weil sie ja auch in der Regel als die Erstabnehmer und die Erstfinanzierer dieser Staatsanleihen auftreten, einen Teil dann am Sekundärmarkt weiterverkaufen und einen großen Teil auch eben in eigenem Portfolio behalten und auch in Europa ist es weiterhin so, dass plus minus etwa die Hälfte im Besitz in- und ausländischer also der Staatsanleihen der Staatsschuldtitel im Besitz in- und ausländischer Banken ist. Das hat aber einen systemischen Hintergrund, auf den will ich hinaus, wenn ich darf. Es hat sich jetzt zufällig äh, in diesem Jahr ist der 200. Gründungstag der First National Bank in den Vereinigten Staaten. Und Dem war vorausgegangen eine fundamentale geldpolitische Kontroverse. Wer ist fürs Geld zuständig? Die Regierung, wie die Amerikaner sagen? The government? Ist die Regierung zuständig oder sind die Banken zuständig? Und Jefferson und Anhänger sagten, dafür ist die Regierung zuständig, steht bei uns in der Verfassung, also in der amerikanischen Verfassung. Der Kongress hat das Recht eben, äh, das Geld zu erzeugen und in Umlauf zu bringen und den Wert des Geldes zu bestimmen und so fort. Und die Banken sind zuständig für Kredit, also für Darlehen, aber die Banken sollen nicht selbst auch noch die Zahlungsmittel erzeugen, die zur Abwicklung ihrer Geschäfte nötig sind. Hamilton war sein großer Gegenspieler. Äh, Hamilton war, so viel ich weiß, selbst im Bankier oder in Bankgeschäfte direkt beteiligt. Und Hamilton hat sich durchgesetzt und sagt, da, überlass das ruhig den Banken. Die machen das besser als die Politiker. Und die Banken werden sich immer freuen, dem Staat Kredit auszustellen. Und so geht es eigentlich seit 200 Jahren immer wieder mal hin und her in den verschiedenen Ländern, wenn es so ist, dass der Staat sich selbst, also hier bei uns in Form der, einer unabhängigen Zentralbank, nicht, wenn, wenn praktisch das... Die monetäre Prärogative der Geldschöpfung, wenn man das den Banken überlässt, nicht, dann ist das, und zwar vollständig, dann ist natürlich die Zentralbank bzw. der Staat auch in immenser Weise davon abhängig, dass, dass, dass die Banken eben die, die Staatshaushalte finanzieren, was der Zentralbank ja die Beteiligung, die Beteiligung verboten ist. Und da muss ich feststellen, historisch, praktisch, empirisch, was die Regierungen sich jeweils selbst äh, untersagt haben, das haben natürlich durch die ganzen 200 Jahre äh, die Banken umso bedenkenloser getan, nämlich dem Staat jede Menge Geld drucken bis zur nächsten Krise. Das hat sich wieder und wieder wiederholt. Nicht? Und es bricht natürlich immer von den Peripherien her zusammen, wenn dann über Nacht gesagt, oh halt mal, Griechenland und, und Irland und Portugal anleihen, das ist nicht null Risiko und Da geht wir kein Geld mehr hin und bricht der ganze Markt zusammen. Also das ist systemisch Teil des gesamten Systems, das ist kein Zufall, sondern das geht seit 200 Jahren so und darüber muss man auch mal gründlich nachdenken. Herr Professor Wieland, die, die Europäische Zentralbank ist hier in Europa sehr viel umstrittener als, als die anderen großen Notenbanken in Ihren Regionen, ähm, siehe Bundesurteil des Bundesverfassungsgerichts, das ja erstaunlich deutlich war in seiner Wortwahl, ähm, obwohl die Europäische Zentralbank auch im Vergleich zu diesen anderen Notenbanken sehr defensiv ist. Äh, wie erklären Sie sich diese Differenz? Also wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter in dem Zusammenhang ja. ausholen darf, auch was Sie gesagt haben, ich meine natürlich haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass äh, Inflation und Krisen eben auch mit Staatshaushalten und Staatsverschuldung zu tun hat, wenn dies außer Kontrolle gerät. Und deswegen ist es zum einen mal sinnvoll, Regeln zu haben und zum anderen ist es deswegen auch sinnvoll, Geld und Fiskalpolitik zu trennen. Und das war ja auch das Anliegen des Bundesverfassungsgerichts, dass das wohl auch rechtlich so vorgesehen ist. Verträgen und sie haben sogar eine Möglichkeit geboten, wie man das OMT-Programm in Einklang mit den Verträgen, also sie haben nicht zu sagen, von vornherein gesagt, da geht überhaupt nichts. Ja, aber die Trennung ist wichtig und äh, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was war jetzt anders bei der EZB äh, als bei der, äh, bei der FED zum Beispiel. Ähm, also erstmal hat natürlich die FED sehr viel direkt Anleihen gekauft, weil äh, dort eben weniger übers Bankensystem lief, also weniger, sie hat zum Beispiel nicht diese längerfristigen Geschäfte gemacht ähm, mit den Banken, die die EZB gemacht hat, das war eigentlich eine clevere Idee, weil mit diesen längeren, längerfristigen Geschäften, ähm, sie sozusagen mit dem normalen äh, geldpolitischen Instrument, also den, einfach der Bank Geld gegen Sicherheiten zu leihen, eben längerfristig dann auch schon äh, bei einem zinsnahen Null die Bilanz äh, erhöhen also das fand ich eigentlich clever ähm, wo die ezb aber nicht zurückhaltender war ist gerade beim omt Weil wenn sie vergleichen was hat die fed gemacht sie hat bundesanleihen gekauft sie hat nicht ähm, auch aus geldpolitischen gründen um die deflation oder um zu bekämpfen oder um die rezession zu bekämpfen im bundesgebiet nicht in kalifornien sie hat nicht kalifornische staatsanleihen also kalifornische anleihen gekauft um das finanzproblem ähm, des staates kalifornien zu lösen oder zu, zu, zu reduzieren ja, und das ist der große Unterschied mit dem OMT und das hat, wurde ja auch im Urteil, das wurde vorher ja auch zitiert, äh, des Bundesverfassungsgerichts herausgearbeitet, äh, dass es hier um diese selektive ähm, äh, Kauf äh, einzelner und damit Pflege der Finanzierungskonditionen äh, dieser einzelnen Staaten ging und das ist, da war die EZB nun wie gesagt eben nicht zurückhaltender. Also die Skepsis der... Der, der, gegenüber der EZB ist eher der Tatsache geschuldet, dass, dass die EZB ich mal, eine Notenbank vieler souveräner Staaten ist und sie verteilt Risiken hin und her. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sie hat selektiv mhm. gekauft und damit Risiken mhm. umverteilen und damit die Finanzierungskonditionen mhm. in einzelner Staaten beeinflusst. Das war auch klar die Absicht ähm, und ähm, das äh, wurde kritisiert. Und mhm. das hat eben die FED nicht gemacht. Das Argument zu sagen, mhm. auch die FED hat doch viele Staatsanleihen gekauft mhm. in ihrer quantitativen Lockerung, das ist eben nicht dasselbe. Wenn die EZB das machen wollte, in einer Situation, wo eine Deflation wirklich droht, dann würde sie entweder gewichtet nach, nach Bruttoinlandsprodukt oder gewichtet nach Schuldenstand die Anleihen aller Staaten aufkaufen. Das würde sozusagen dem, der quantitativen Lockerung, die wir in den USA oder England beobachtet haben, aber nahe kommen. Das ist nicht notwendig, weil wir diese Art von Deflationsgefahr, also ich sehe sie jetzt. Jedenfalls im Moment nicht. Aber sollte es notwendig werden, Stichwort quantitative easing, das würde bedeuten, dass die Europäische Zentralbank jede dritte Staatsanleihe würde dann eine deutsche sein, die sie kaufen müsste. Dann möchte ich mal wissen, wie groß die Bilanz noch wachsen muss, um Effekte in, in Griechenland zu erzielen mit diesem Programm. Das, der Zweck eines solchen Programms, um es nochmal zu wiederholen, wie es auch in den USA war, ist eben nicht, Effekte in Maryland Mm. Virginia oder Kalifornien oder Griechenland zu erzielen mm. ja. und das sollte auch nicht Aufgabe der EZB sein. Dafür haben wir auch klare Mechanismen geschaffen. Der ESM war ein Mechanismus, der sehr wohl in der Lage ist, Griechenland Geld zu leihen. Er wurde von vornherein zu groß dimensioniert, wurde uns jedenfalls gesagt, um auch Spanien Geld zu leihen und äh, wenn das nicht ausgereicht hätte, hätte man das noch mal erhöhen können, wenn man wollte und äh, ob man wirklich Italien bei dem Schuldenstand äh, und der Bedeutung der italienischen Wirtschaft jetzt auf diesem Weg Geld leihen sollte, das ist wohl zu bezweifeln. Und da wird auch klar, dass da allein solche Rettungspakete uns nicht herausbringen können. Was uns herausbringt, ist die verantwortliche Fiskalpolitik auf nationaler Ebene und die Reformpolitik. Und da wurden auch Fortschritte erzielt, wie Herr Fratscher gesagt hat. Aber eine Nebenwirkung der EZB-Politik war natürlich auch, dass die Anreize, diese Fortschritte weiterhin zu erzielen und da dran zu bleiben, etwas oder vielleicht auch stark reduziert wurden. Herr Fratscher, darf eine Zentralbank zwischen souveränen Staaten Risiken umverteilen? Jede geldpolitische Maßnahme hat Verteilungseffekte, egal was sie machen. Ob es Zinsen sind, ob es äh, das äh, Covered Bond Purchase Program war. Alle, jedes geldpolitische Maßnahme hat Umverteilungseffekte über Länder, über Sektoren, zwischen Schuldnern und Gläubigern. Also zu sagen, man darf keine Umverteilungseffekte haben, ist erstmal falsch. Ähm, denn jede geldpolitische Maßnahme hat das und das ist ja auch der Mechanismus, wie Geldpolitik funktioniert. Zum OMT-Programm würde ich mit Volker Wieland in dem Punkt nicht übereinstimmen, zu sagen, die FED kauft ja keine Staatsanleihen oder keine Anleihen von Kalifornien oder Wisconsin. Die FED kauft zum Beispiel Mortgage-Backed Securities. Die FED geht rein und sagt, wir haben hier ein Marktsegment, das nicht funktioniert, das aber wichtig ist für die Finanzstabilität und damit die Fed ihr Mandat gerecht werden kann. Deshalb müssen wir dieses Problem beheben. Und die Zielsetzung des OMTs ist ja nicht zu sagen, wir wollen hier den Spaniern oder Italienern äh, es ermöglichen, ihre Staatsschulden zu finanzieren, sondern zu sagen, wenn, wir, wenn dieser Markt nicht funktioniert, und er ist so extrem wichtig, um, damit das Finanzsystem funktioniert. Denn nochmal das Thema Staatsanleihen. Staatsanleihen sind enorm wichtig als Safe Asset, okay, man kann sagen, die sind vielleicht nicht mal ganz so sicher, aber im Prinzip als Benchmark, worüber Kredite für Unternehmen, für Banken, für private Haushalte gepreist werden. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Markt ausreichend gut funktioniert, liquide ist, dass die Risiken, die Kreditrisiken, nicht die Liquiditätsrisiken, sondern die Kreditrisiken, Akkurat wiedergespiegelt werden. Und das OMT-Programm ist zu sagen, wenn es zu Verwerfung in diesen Märkten kommt, weil eine Spekulation über den Verbleib dieses Landes im Euro oder nicht stattfindet, dann greifen wir ein und wir, wir sichern im Prinzip, wir setzen ein Floor, oder also wir sagen, wir sichern gegen dieses Risiko, gegen Liquiditätsrisiko und Wechselkursrisiko ab, nicht gegen Kreditrisiko. Deshalb, denke ich, muss man unterscheiden. Es ist kein, das Ziel der Geldpolitik und ich glaube keiner geldpolitischen Maßnahme kann es je sein, eine Umverteilung zwischen souveränen Ta Staaten zu verursachen, sondern es muss sein, Märkte, die nicht funktionieren, aber wichtig sind, zum Funktionieren zu bringen. Und da sehe ich keine Unterscheidung zwischen einem MBS-Markt, also oder einem Mortgage-Back-Security-Markt oder Mortgage-Markt in den USA, und ein Markt von Staatsanleihen in Europa oder in der Eurozone, ganz im Gegenteil, da kann man sagen, der, der Markt für Staatsanleihen ist so enorm wichtig, dass die EZB das machen musste und ähm, ich denke in vielerlei Hinsicht gibt ihr der Erfolg auch recht, denn man sieht ja deutlich, dass diese Liquiditätsprämien äh, und die Wechselkursprämien in Markt deutlich abgenommen haben und deshalb kann man, ich denke, kann man schon expos sagen, die Erfahrung, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht haben, gibt der EZB in dem Punkt in gewisser Weise recht. Ähm, nun argumentiert Draghi, äh, eine Währung, de, deren Zukunft nicht in Zweifel steht, kann nicht funktionieren. Die Spanier sagen ähnlich, wir zahlen oder wir haben enorme Risikoaufschläge zahlen müssen, nicht weil wir so hoch verschuldet sind, nicht weil unsere Wirtschaft nicht funktioniert, sondern weil der internationale Finanzmarkt an der Zukunft, an dem Bestand des Euro zweifelt. Stimmt diese Argumentation, Herr Rocholl? Also ich denke, empirisch gesehen, ja. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen dazu. Eine vom Sachverständigenrat, wo man sich anschaut, wie ein Wettmarkt, der darauf wettet, ob der Euro auseinanderbricht oder nicht, Signifikant im Erklären der Renditeabstände sagen wir mal, zwischen Deutschland, Spanien oder Deutschland, Italien ist. Ein weiteres Argument, das ja von Peter Pratt vorgebracht wird, ist, dass man sich anschaut, wie sind die Renditeabstände äh, zwischen den in Dollar und Euro emittierten Anleihen desselben italienischen Unternehmens. Das heißt, äh, wenn man alles andere außen vor lässt, also Keteris Paribus, äh, dann sollten die ja identisch sein. Wenn man aber davon ausgeht, dass es ein Denominationsrisiko in der Form gibt, dass man davon ausgeht, dass äh, Italien den Euroraum verlassen sollte, dadurch eine schwächere Währung nachher bekommen sollte, dann würde man entsprechend auch ex ante eine höhere Rendite dafür verlangen und das scheint sich auch so festzustellen. Allerdings würde ich gerne einen Punkt dazu machen. Dieses Denominationsrisiko ist letztlich ein politisches Risiko. Ich halte es nicht für ein wirtschaftliches Risiko. Es sind zwar sehr viele wirtschaftliche Faktoren, die dazu beitragen, aber letztlich ist ja die Entscheidung, im Euro zu bleiben oder nicht, auch wenn sie durch viele wirtschaftliche Faktoren mit äh, beeinflusst wird, eine letztlich äh, Entscheidung der Nationalstaaten, also eine politische Entscheidung. Und das ist äh, die Notlage, in die die EZB in gewisser Weise gebracht wurde, dass sie nicht nur Länder auf Last Resort ist, sondern in gewisser Weise Actor auf Last Resort, äh, da äh, die Politik nicht in der Lage war, äh, diese äh, Versicherung äh, auszusprechen. Auch durch, die, auch durch die Opposition ähm, gegen, diese, ähm, gegen weiterreichende ähm, Hilfsmaßnahmen, auch in Deutschland, äh, dass also letztlich dieser Actor of Last Resort notwendig wurde, äh, dass die EZB in diese Lage gekommen ist äh, und letztlich äh, Entscheidungen treffen musste, die eigentlich auf der politischen Ebene hätten getroffen werden müssen, insbesondere zeigt sich das für mich besonders an diesem Demo Denominationsrisiko, was wie gesagt aus meiner Sicht letztlich ein politisches Risiko ist. Mhm. Wenn ja. ich da kurz noch was dazu sagen darf, weil wir sind ja eigentlich auch hier, um von der Forschung zu erzählen und deswegen fand ich es toll, dass Sie gerade äh, diese Forschungsarbeit von Mitarbeitern des Sachverständigenrats erwähnt haben. Dort war <lacht> es so, man hat im Prinzip geschaut äh, an einem experimentellen Markt, wo... Ähm, eine Internetplattform, wo gehandelt wurde äh, und sich Erwartungen äh, gebildet haben über den Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Da, diese Zeitreihe hat man genommen und mit eingebracht in äh, eine Zeitreihenstudie, die versucht, die äh, Risikoprämien ähm, bei den Staatsanleihen verschiedenen Faktoren zuzuordnen. Und äh, es war also dann die Übertragung, also wenn die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Griechenland Austritt wie beeinflusst das die äh, Staatsanleihen von, Aufschläge von Spanien oder Italien. Ja? Also dahinter war nochmal die Annahme, dass das auch irgendwas für den Austritt Spaniens bedeutet, was etwas mutig war. Aber wenn man dann mal ganz genau guckt, was quantitativ rauskam, äh, insbesondere in den äh, Monaten vor äh, der Ankündigung durch Draghi, äh, der OMT im Sommer 2012, dann zeigt diese Studie, dass genau in der Zeit für Länder wie Spanien oder Italien dieser Faktor nicht bestimmend war, sondern bestimmend waren Fundamentalfaktoren wie äh, die Entwicklung äh, der Haushaltsdefizite und der Schuldenstände. Mhm. Und ich finde, wir brauchen viel mehr solcher empirischen Studien, äh, weil es wichtig ist, sich an dem, was wir aus den Daten herauslesen können, zu orientieren und nicht nur an also nicht einfach nur an Überzeugungen, die man schon mal gebildet hat. Also deswegen mhm. wollte ich da noch ein bisschen nach ja. Noch mehr erzählen. <lacht> Herr Fatscher, gleich dazu Vielleicht auch dazu, wir haben auch eine empirische Studie über diese Gnaseefrage gemacht und die Schwierigkeit dabei ist immer zu sagen, was ist denn das nachhaltige Gleichgewicht oder Beziehung zwischen Fundamentalfaktoren und Risikoaufschlägen oder Renditen. Und viele der Studien, auch unsere Studie kämpft mit dem Problem, dass man natürlich immer die Vorkrisenperiode vor 2007 als das Gleichgewicht nimmt, das nachhaltige. Und Herr Rühr hat es angesprochen, diese Annahme von effizienten Kapitalmärkten müssen wir dahinter fragen. Denn die Tatsache, dass vor der Krise Griechenland zehn Basispunkte mehr auf sein Staatsanleihen gezahlt hat als in Deutschland, kann man wohl auch nicht als wirklich effiziente Märkte bezeichnen. Und wenn man halt da die Annahme macht, das ist das effiziente Gleichgewicht, das ist die nachhaltige Beziehung, dann macht man sehr leicht, oder kommt man sehr leicht in das Problem, dass man dann sehr viel... Einem wirklich dem Kreditrisiko zurechnet und weniger der Liquiditätsrisiko. aber also auch hier ist eine Menge Unsicherheit und unsere Studien findet eigentlich, dass sicherlich ein großer Teil der Spreads von spanischen, italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen durch Kreditrisiko, also durch Fundamentalfaktoren zustande kommt. Aber es durchaus in der ganzen Phase seit 2008 auch eine große Komponente gegeben hat, die mit Liquidität und mit Spekulationen im Wechselkursmärkten oder über Austritt zustande gekommen ist. Also hier ich glaube, diese Unterscheidung ist extrem wichtig, weil wir in Deutschland immer wieder das, den Fehler machen, in der öffentlichen Diskussion zu sagen, diese Aufschläge für Spanien Italien reflektieren ausschließlich Kreditrisiko. Also diese Liquiditätsrisiko, diese anderen Faktoren werden immer leicht unter den Teppich gekehrt, weil sie halt unheimlich schwer zu erklären und zu messen sind. Aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Ja, ja. also äh, direkt daran anknüpfend äh, äh, möchte ich das sozusagen weiterführen, äh, diese, diesen Gedankengang. Wenn Sie mal die, die, die Anleihemärkte betrachten, ab dem Jahr etwa 2000, und wir hatten ja da die damals viel gerühmte Zinskonvergenz im Euroraum. Und ich habe mich immer gefragt, warum konvergieren diese Zinsen? Irgendwie war mir das nicht logisch, einfach weil das sehr unterschiedliche Wirtschaften unterschiedlicher Produktivität und Bonität und so weiter doch sind. Und die Vorstellung, dass der Euroraum nur weil man jetzt einen Euro hat plötzlich eine irgendwie homogene äh, homogene realpolitische äh, Entschuldigung realwirtschaftliche Landschaft sei. und ich betrachte das schon also im Nachhinein kann man sagen das ist schon diese Zinskonvergenz ist eine Art von äh, ja kann man sagen Marktversagen nicht es ist äh, ich glaube nicht dass es äh, dass das, also dass die Zentralbank so etwas steuern kann. Nicht? Das wäre noch ein weiteres Thema, was die Zentralbank mit der Zinspolitik überhaupt erreichen kann. Und bei dem Thema, also wie kommt es zu solchen, zu solchen Fehlleitungen an den Finanzmärkten? Und Es ist wichtig, dass wir uns mit der aktuellen Situation befassen, aber wir sollen ja auch etwas über den Tellerrand hinausdenken. Ein Aspekt, den man hier einmal auch, Vorbringen, systematisch berücksichtigen muss, ist die Tatsache, dass modernes Geld keinen Knappheitsanker hat. Ja, modernes Geld kann von denen, die dazu autorisiert sind, beziehungsweise die eben die, das Standing in der Wirtschaft haben, Geld, äh, Zahlungsmittel in Umlauf zu bringen, eben, äh, eben auch erzeugt werden. Modernes Geld ist Zeichengeld oder wie die Amerikaner sagen, es ist Fiat Money, das buchstäblich aus dem Nichts geschöpft wird. Das ist nicht schlimm, das ist notwendig. Also zurück zum Goldstandard, das bringt meines Erachtens nichts. Das hat seine fundamentalen Gründe, dass der Goldstandard im Zuge der Industrialisierung über, äh, darüber, hin, dass wir darüber hinausgehen mussten. Aber Tatsache ist, es gibt keinen Knappheitsanker für modernes Geld. So, Und ähm, deswegen, äh, die, die einzelnen Akteure, nicht, wenn, wenn sie also Geld bei Bedarf oder nach Geschäftsplan sozusagen mit wenig Restriktionen äh, erzeugen können, dann entsteht natürlich ein instabiles prozyklisches Verhalten. Äh, wenn, man, wenn Optimismus herrscht, wird in der Regel überschießend Geldmenge erzeugt. Äh, in der Krise ist dann eben Stagnation, da ist möglicherweise sogar leichte Kontraktion. Im Ergebnis aber ist überschießende Geldmengenerzeugung, es fehlt ein Link, der die Geldmengenentwicklung in Beziehung setzt zum äh, gesamtwirtschaftlichen Wachstumsprozess, sodass sich das in etwa proportional äh, zueinander bewegen könnte. Während wir, was wir tatsächlich haben, gerade auch in den letzten 10 bis 30 Jahren, eben eine extrem disproportionale äh, Entwicklung äh, der Geldmengen und der Finanzaktiva. Deswegen komme ich darauf zurück. Äh, Zins, Leitzinspolitik mag ja in Einzelheiten etwas für sich haben, aber was fehlt, ganz fundamental, ist Geldmengenkontrolle. Das ist verloren gegangen, das hat man Anfang der 90er Jahre aufgegeben, weil man die Erfahrung gemacht hat, apropos, Sie haben vorhin den Transmissionsmechanismus zitiert, ich frage mich ja, in welche Richtung der geht. Also die Zentralbanken haben die, die potenzial orientierte Geldmengensteuerung aufgegeben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, es funktioniert nicht, weil eben die Banken im Vorlauf Tatsachen schaffen, die die, die, die Zentralbanken eigentlich, nach denen sie nachkommen müssen, eben zum Bruchteil refinanzieren müssen, wenn sie nicht in die Rolle desjenigen kommen wollen, der den Betrieb stört und, und womöglich daran schuld ist, dass die, die Zahlungsflüsse stocken und, und so weiter und so fort. Ich frage mich also, in welche Richtung eigentlich im heutigen Geldsystem, die Transmission läuft, ob das so eindeutig ist. Ich Reservepositionen vorgeben, das, das ist ja nicht in Wirklichkeit so. Ja. Sondern die, äh, äh, äh, äh, die Banken stellen Primärkredit raus und daraus ergeben sich bestimmte Reservebedarfe. Und ich erinnere mich an ein, es ist 40 Jahre her, äh, im Jahr 1972 hat der damalige Bundesbankpräsident Emminger sich im Spiegel beklagt hat er gesagt, ja, die Banken feiern sich, weil sie ihre Bilanzen so schön erweitern. Das sind große Erfolgsmeldung. Aber ihm macht das Sorge, weil das weit über das Wirtschaftswachstum hinaus schießt. Und das ist so relativ wörtlich. Eigentlich müssten wir es ja mal bei einigen Banken drauf ankommen lassen. Das heißt also, die Refinanzierung nicht in dem verlangten Maße gehen aber sagte Eminger hinzu, das können wir uns ja wohl nicht leisten, weil sonst das System in Stocken kommt und dann haben Sie einen schwarzen Peter. Nicht? Also drohte damals schon so eine Art ja. Sie? Herr Wieland, Sie wollten dich direkt also zu äußern. Zwei, zwei Punkte ganz direkt. Sie sagten den Punkt mit dem Marktversagen. Ich glaube da, die Erklärung ist nicht so schwierig äh, mit den Aufschlägen vor der Krise. Äh, zum einen hat die EZB natürlich die Staatspapiere als Sicherheiten gleich behandelt. Zum anderen äh, gibt es bis heute nicht diese Eigenkapitalunterlegung, also haben die Banken Anreiz da reinzugehen. Also äh, Das war natürlich das System und es war insofern auch keine große Irrationalität, sondern wie wir sehen, Ex-Post, hat es sich ja auch gerechnet. Wir haben ja auch mit, dem ein, mit der einen Ausnahme des Schuldenschnitts in Griechenland äh, das abgesichert, eben zuletzt die EZB, indem sie sagt, mit dem OMT legen wir eine Grenze, ihr findet immer einen letzten Käufer für die Staatsanleihen, äh, das sind wir. Ähm, also ich glaube, so einfach ist das. Äh, mit dem Geld, äh, ich finde, äh, sie legen da einen Finger in die Wunde, ist tatsächlich so, dass vor der Krise ähm, die Standardempfehlung der monetären Ökonomie war Inflationssteuerung. Michael Woodford, wir haben ihm damals den deutsche Bankpreis in Financial Economics gegeben, meinte, also man darf die Geldmenge überhaupt nicht angucken, das macht alles kaputt, nur äh, Zinsen und Inflation. Ähm, glücklicherweise, aus meiner Sicht, hat die EZB diese Zwei-Säulen-Strategie gehabt, äh, Trichet hat damit ja auch argumentiert, dass er 2005 die Zinswende durchgeführt hat, nur leider zu wenig und zu spät. Ähm, tatsächlich hätten diese Daten darauf hingewiesen, dass man eben stärker hätte die Zinsen erhöhen müssen. Und man muss nicht gleich sozusagen jetzt komplett die Giralgeldschöpfung abschaffen. Ähm, man kann auch mal einen Schritt in die Richtung gehen und sagen, wir legen wieder ein stärkeres Augenmerk auf die Geld- und Kreditmenge. Mhm. Ja, Ich würde gerne, ich würde gerne äh, diesen Punkt noch bisschen erweitern. Also die, ich sehe dort auch nicht notwendigerweise eine fehlende Rationalität, die sowohl für die Bewertung der Staatsanleihen als auch insbesondere für die Bewertung der Bankanleihen gilt. Es ist ja so, dass bis zum Beispiel zur Umsetzung des Restrukturierungsgesetzes hier in Deutschland, da kann man jetzt immer noch darüber diskutieren, ob das weitreichend genug ist, aber es war eindeutig so, dass die Ratingagenturen in ihrem Gesamtrating von Banken letztlich immer eine neben der inhärenten Stärke der Bank auch immer eine Komponente dort beinhaltet hatten, die auf die Unterstützungsmöglichkeiten des Staates abzielten. Das heißt, von, ich glaube bei Moody's ist es so, da kann man insgesamt 16 Punkte bekommen, von denen waren 11 abgelegt auf die inhärente Stärke der Bank, fünf Punkte waren darauf oder verwiesen darauf, wie stark im Zweifel der Staat unterstützen konnte und letztlich unter Berücksichtigung dieser Tatsache, dass man sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Bankanleihen immer davon ausgehen konnte, dass es im Zweifel jemanden gibt, der noch wieder helfen wird, sind auch die fehlenden Renditeabstände dann doch zum großen Teil wieder zu rationalisieren. Hm. Nochmal zum Thema Blasen, die Sie eben auch eben ansprachen. Der ehemalige legendäre FED-Chef Greenspan hat immer behauptet, es sei nicht Aufgabe, den Blasen zu bekämpfen. Ja, es sei nicht einmal möglich, sie zu diagnostizieren. Hat sich nach den jüngsten Erfahrungen, nach den zwei großen Krisen, die wir hatten, den Platz in Platzen Internetblasen, Platzen in Immobilienblase in den USA, hat sich daran was geändert? Muss die Notenbank die Entwicklung an den Finanzmärkten beachten und notfalls eingreifen, Herr Fratscher? Ja unbedingt, denn ähm, wir, wir, wir wissen, äh, Finanzstabilität ist eine notwendige, wenn auch keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung auch für Preisstabilität. Deshalb äh, würde ich da gar keine, jetzt gar keine Unterscheidung machen zu sagen, es gibt zwei unterschiedliche Ziele. Das eine heißt Preisstabilität, das andere Finanzstabilität und darunter Blasen zu vermeiden, sondern ähm, die gehören oder sind sehr eng miteinander verbunden und, und gehören zusammen. Ähm, wenn, es, wenn wir Finanzmarktblasen haben, sei es im Immobilienmarkt, sei es im Aktienmarkt, sei es in anderen Marktsegmenten, dann wird sich das früher oder später in der Regel negativ auch auf die Realwirtschaft auswirken und damit auch auf die Fähigkeit der Zentralbank, Preisstabilität zu generieren. Und deshalb denke ich, ist es enorm wichtig, dass man versucht, solche Blasen zu vermeiden. Die Schwierigkeit ist, dass es unheimlich schwierig ist, sie zu identifizieren. Das ist der erste Punkt. Und dass Blasen unterschiedlichen Marktsegmenten ähm, ja, unterschiedlich ähm, negative oder unterschiedliche Gefahren bürgen. Also zum Beispiel Blasen in Aktienmärkten sind in der Regel, haben sehr viel schwächeren realen Effekt auf die Realwirtschaft als Blasen zum Beispiel im Immobilienmarkt. Deshalb muss man auch da nochmal unterscheiden, über was für Blasen reden wir. Ähm, also nochmals, die Zentralbank, denke ich, muss sich das genau angucken, muss diese Risiken mit ihrer Geldpolitik mit berücksichtigen. Häufig dauert es viele Jahre, bis sich solche Blasen bilden. Wir haben das gesehen nach 2002, als die FED und auch die EZB die Zinsen massiv gesenkt hatten. Damals war die Sorge vor allem bei der Federal Reserve das, das Thema Deflation, man hat gesagt wir kaufen uns eine Versicherung indem wir die Zinsen noch mal deutlicher senken als wir es anderthalb tun würden und Volker Wieland hat von der Taylor Rule gesprochen und gesagt wir lagen eigentlich in vielen Jahren darunter was uns eigentlich die Regel gesagt hat. Am Anfang war das man hat sich eine Versicherung gekauft gegen Deflation und hat dann im Prinzip damit auch diese Blase vor allem im amerikanischen Immobilienmarkt auf den Weg gebracht. Also man muss diese Risiken mit berücksichtigen, allerdings bei allen Schwierigkeiten ähm, es ist es unglaublich schwierig, solche Blasen zu identifizieren ähm, und natürlich auch wiederum ist es nicht nur die Aufgabe der Zentralbank, das zu tun, sondern auch der Finanzaufsicht, der Regulierung, die auch da die richtigen Vorgaben und da auch kontrazyklisch dann äh, so fungieren muss, dass Banken halt in ihrem Verhalten dann auch beeinflusst werden. Wir sprachen eben von den Bilanzsummen der Notenbanken, die sich mächtig aufgeblasen haben. Äh die vier großen, sprich Bank of England, Bank of Japan, die FED und die EZB haben ihre Bilanzsummen innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von sieben Jahren, von, von drei auf über zehn Billionen Dollar äh, aufgebläht. Gleichzeitig erleben wir an den Aktienmärkten Höchststände, in den USA, in teilweise auch in Europa sogar. Äh, droht da eine Blase an den Aktienmärkten, dass sie nicht so gefährlich sind? Wie Immobilienblasen mag stimmen, aber wenn wir die Folgen der Internet, Platz in der Internetblase Anfang des, des Jahrtausends gesehen haben, kann man nicht behaupten, dass sie nicht auch brisant wären. Droht da eine Blase an den Aktienmärkten, die vielleicht die Notenbanken beachten sollten? Ich kann gerne was dazu sagen. Also ich bin da sehr skeptisch, dass man jetzt aus Vermögenspreisen das herauslesen kann. Da braucht man wirklich tolle Modelle, um uns zum einen zu unterscheiden, was ist rational, was ist irrational und was ist eine rationale Blase und eine irrationale Blase. Es kann ja beides geben. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich denke, dass das ähm, sozusagen... Ähm, man da jetzt nicht tun sollte, sondern alles, was ich von Anfang an argumentiert habe, war ja, es gibt durchaus einfache Regeln. Teleregel war ein Beispiel. Da muss ich nicht eine Theorie bilden, ob es jetzt eine Vermögenspreispreise gibt. Da sehe ich schon äh, an dem Zusammenhang Zinsinflation und äh, BIP äh, das, was aus dem Lot ist. Ich habe auf die Geldmengenentwicklung hingewiesen, Kreditentwicklung. Das sind Größen, denen kann man mehr Gewicht geben. Und wir sind tatsächlich in der Situation, wo man darüber... Äh, nicht nur aktiv nachdenken sollte, sondern sich auch mal hinterfragen sollte, ob diese ganze Deflationsfurchtdebatte der einzige treibende Faktor jetzt sein sollte, äh, nach so vielen Jahren niedriger Zinsen weiterhin so lange dabei zu bleiben. Bei der Fed sehen wir schon, dass er von ihrer historischen Politik abgewichen ist. Sie hält die Zinsen länger niedrig als gegeben die makroökonomische Entwicklung und davon äh, davor warne ich. Ja. Ja, ich würde gerne ich würde gerne auch noch einen Punkt aufgreifen, den Herr Fratscher gerade schon zu Recht erwähnt hat. Das ist natürlich die, oder die Frage der Regulierung. Wenn man sich beispielsweise die Situation im Subprime-Markt in den USA anschaut und auch anschaut, in welchem beträchtlichen Umfang gerade Landesbanken aus Deutschland dort investiert haben. Also wir haben das selber mal empirisch in einem Paper untersucht und haben festgestellt, dass in manchen Jahren bis zu 10% dieses Marktes von deutschen Landesbanken genutzt wurde. Dann muss man natürlich die Frage stellen, wie, und das kommt vielleicht auf einen Punkt zurück, auf den wir, auf den wir vorher schon über den wir vorher gesprochen haben, in welcher Form das im, im Rahmen der Bankenregulierung möglich war, dass so massiv Kapital in diese Anlageform gegangen ist und dadurch auch massiv dazu beigetragen hat, dass so ein Markt überhaupt so lange existieren konnte und nicht viel früher schon zu zum einem realistischeren Niveau zurückgefallen mhm. ist. Deshalb vielleicht noch einen Punkt, den, den ich gerne noch ergänzen würde. Wir hatten eben über die Frage der Unabhängigkeit gesprochen, Unabhängigkeit der Zentralbank, wenn es um die Frage geht, ob die Bankenaufsicht auch bei einer Zentralbank angesiedelt sein soll. Und da sehe ich durchaus sehr kritische Punkte und glaube nicht, dass die EZB zumindest langfristig die richtige Institution ist, um diese Bankenaufsicht durchzuführen. Weil es äh, natürlich jetzt aus kurzfristiger Sicht kann man sagen, es gab auf die Schnelle keine andere Institution, um die Bankenaufsicht dort anzusiedeln. Aber langfristig äh, gibt es sowohl Interessenkonflikte als auch Fragen der Unabhängigkeit. Wenn man sich also zum Beispiel mit den Finanzministerien äh, darüber einigen muss, wie jetzt die fiskalische Beteiligung der einzelnen Länder stattfindet und es mag ohne weiteres Fragen der Zielkonflikte geben, wenn es darum geht, die Geldpolitik, die Fragen der Preiswertstabilität in Einklang zu bringen mit dem, was vielleicht auch an Fehlern in der Bankenaufsicht geschehen sind und diese Fehler werden immer wieder passieren. Deshalb sehe ich diesen Punkt sehr viel kritischer, als es eben diskutiert wurde. Also das heißt, langfristig sehe ich die Bankenaufsicht eher bei einer anderen Institution angesiedelt. Zum Beispiel? Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass man wie in den USA einen Einlagensicherungsfonds, den FDIC, hat, die dann auch eine ähnliche Rolle in Europa einnimmt. Das wird natürlich Zeit erfordern und das wird nicht von heute auf morgen kommen. In jedem Fall wäre es wichtig, eine Institution zu finden, die tatsächlich unabhängig ist, denn das sollte man bei dem Ganzen nicht vergessen, bei dieser Kritik der Schritt aus meiner Sicht zu einer europäischen Bankenaufsicht ist richtig, wenn es dadurch gelingt, diese Fälle, wie zum Beispiel bei den Landesbanken, aber auch in anderen Ländern zu unterbinden. Also das heißt, die zu enge Beziehung zwischen Politik und Banken damit zu durchbrechen. Mhm. Ja, über das Thema Bankenregulierung werden wir heute am Nachmittag noch groß und tiefer eingehen. Äh, gut, Sie, wollen noch Sie haben gerade mich so angeguckt. Ich habe aber nicht die These vertreten, dass die Zentralbanken als Bankenaufseher tätig sein sollen. Aus bestimmten praktischen Gründen hat sich das so ergeben, aber was diese Sache an, anbelangt, bin ich grundsätzlich ganz Ihrer Meinung. Die Zentralbank soll für das Geld zuständig sein und nicht für die Aufsicht. Das soll in der Tat, sollte institutionell woanders hingehören. Wo, wo ich aber noch immer, äh, äh, etwas dazu sagen möchte, ist dieses Thema, wie schwierig es ist, Finanzmarktblasen zu identifizieren. Ja, das mag so sein, aber ich meine natürlich äh, auch, auch ohne eine, eine tiefschürfende Theorie, wenn ich beobachte in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren eine zunehmende disproportionale Entwicklung äh, zwischen dem realen und dem nominalen äh, Wirtschaftsprodukt äh, und verschiedenen anderen Finanzmarktindikatoren, also dass hier Multiplikatoren auftreten, die also schon ziemlich dann weiß, dann versteht doch eigentlich jeder, da trifft etwas irgendwo hin, wo es Probleme geben könnte. So, dass wir so wenig, ich meine, ich stimme Ihnen beide, insofern pflichte ich Ihnen, pflichtig Ihnen bei, äh, darüber zuverlässige Aussagen zu treffen, äh, ja warum haben wir die Instrumente nicht? Neuwald, ja, weil das die Finanzwissenschaft nicht so sehr interessiert hat in den zurückliegenden Jahrzehnten. Also gut, da haben wir einen großen Forschungsbedarf, aber darum muss man sich auch kümmern, nicht wahr? dass man also diese, diese Frage sehr ernst nimmt. Und ähm, ich weiß nicht, da kommt das Thema rein bei Ihnen da mit den rationalen und den irrationalen Erwartungen. Ich verstehe wohl, dass das sozusagen wissenschaftsimmanent äh, Ihnen wichtig erscheint, aber ich würde mal sagen, was heißt rationale Erwartungen oder irrationale Erwartungen? Es gibt Erwartungen und Einschätzungen und es gibt Stimmungen und so wird gehandelt. Ich war für die reale Wirtschaft, wie wie rational oder wie irrational das ist, das ist ein soll man sagen ein sehr theorieimmanente Fragestellung, die nicht unbedingt von von den tatsächlichen Problemen ausgeht und ähm, Eins noch zu äh, regelgebundene Zentralbankpolitik. Und da haben Sie wiederholt die Taylor-Regel erwähnt, also praktisch äh, eine Regel, nach der äh, die Inflation nach verschiedenen Aspekten und der Leitzins, äh, in, nach der Regel man die miteinander verkoppelt. Nicht? Und. Da möchte ich, ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber ich komme auf den Punkt zurück. Was erreicht man denn mit, mit Leitzinspolitik überhaupt? Wie weit kann die reichen? Wenn wir ein fraktionales Reservesystem haben, äh, wo heute die, die Mindestreserve 1% beträgt, aktuell später vielleicht mal wieder 2%, die Banken 0, noch etwas Prozent an den Umsätzen äh, Überschussreserve benötigen, und halt sicher immer noch 17, 18 Prozent, also einen gewissen Vorrat an Bargeld benötigen. Aber was kann Leitzinspolitik denn da auf 100 Prozent, was kann die Fraktion der Geldmengen, die vom Leitzins berührt ist, direkt, nicht, was kann die auf 100 Prozent bewirken? Die Frage muss man, muss man sich doch ja. echt, echt mal stellen also, okay. und da möchte noch einmal herausstreichen, es könnte erscheinen, als so, sei es sozusagen Leitzinspolitik, die Spitze des, der Entwicklung oder des Fortschritts in der Geldpolitik. Aus meiner Sicht ist es eine Verlegenheitslösung, weil die Geldmengenpolitik nicht funktioniert hat und in, unter den äh, bestehenden äh, Bedingungen äh, nicht funktionieren kann. Ne. Herr Willian, die Da komme ich gleich. mal wieder drauf zurück. Ja. Ja, also ich finde, wir sollten es nicht immer so tun, wie wenn man die Fragen zum allerersten Mal stellt. Also äh, was die Auswirkung einer Zinsänderung ist, ist eine Frage, die man schon seit vielen Jahren sich stellt, die man immer wieder mit den neuesten Methoden empirisch abschätzt und äh, wofür übrigens auch der Nobelpreis äh, unter anderem an für die Methodiken äh, an Sargent und Sims vergeben wurde. Also es ist nicht so, dass dazu keine Wissenschaft gibt. Und ich bin da ehrlich gesagt ganz pragmatisch. Also man kann auch mit anderen Modellen kommen, was wir mit unseren bescheidenen Mitteln hier am IMFS in Frankfurt versucht haben, ist, wir stellen eine Plattform auf, wo Sie Modelle vergleichen können. Da können Sie die viel geschmähten DSGE-Modelle ausprobieren, da können Sie Ihr besseres Modell daneben stellen. Das ist pragmatisch. Mal versuchen wir einfach, was Nützliches zu liefern. Und ähm, da äh, würde ich sehen, äh, ich bin ja ein Freund, dass man auf die Geldmenge guckt, aber äh, dann stellen Sie Ihr Modell äh, mit der Geldmenge äh, und mit der Geldmengenkontrolle daneben und dann schauen wir einfach, welches jetzt die Daten jetzt erklärt. Also das wäre sozusagen pragmatisch, praktisch, so glaube ich, wäre ein Weg, unter anderen vorwärts zu kommen. Ich würde gerne, bevor wir gleich zum Mittagessen gehen, nochmal die Diskussionsrunde öffnen, auch für das Publikum. Äh, gibt es Fragen an die Diskussionsstelle? Fangen wir hier vorne rechts an. Mikrofon, da kommt Ich habe zwei Fragen. Die, die erste Frage betrifft das Thema selbst, das heißt ja neues Denken in Geldtheorie und Geldpolitik und mich würde jetzt noch mal interessieren, also was die neuen Ansätze in der Geldtheorie sind, denn also jetzt in dem, in dem Vortrag und auch in, in Ihren Beiträgen, Herr Huber, also kam hier die Rückbesinnung auf ältere Ansätze, was nicht schlecht sein muss. Aber ich wollte einfach noch mal fragen, gibt es etwas, was darüber hinausgeht? Und der zweite Punkt Herr Asmussen hat vorhin die Überlegung erwähnt, für den Euroraum ein Budget aufzustellen. Und mich würde interessieren, wie Sie das aus der geldtheoretischen oder vielleicht eher aus der geldpolitischen Sicht sehen. Würden sich damit die Rahmenbedingungen für die Geldpolitik fundamental verändern, also wenn es für den Euroraum eine gemeinsame Fiskalpolitik geben würde? Vielen Dank. Wer möchte? Ja, ich würde vielleicht äh, gern zu der ersten, äh, also viele Kritiker der, der Makroökonomie haben ja immer darauf verwiesen, auf die Vergangenheit Keynes, äh, auf die Modelle von vor 30 Jahren, hat Krugman gemeint, die letzten 30 Jahre war alles Mist. Also von <lacht> daher, ähm, die Rückbesinnung hat was, ähm, aber wenn Sie mich konkret fragen, was ist jetzt, was würde ich jetzt sagen, was ist neu, dann denke ich, wir haben das beobachtet, immer wieder diese Entwicklung zu dominierenden Paradigmen. Äh, den Ansatz, den ich jetzt so auf die Schnelle versucht habe vorzustellen, ist ein vergleichender, ein offener, da muss man nicht den Gegner schmähen, sondern da sagt man, okay, zeig mir dein bestes DSG-Modell, ich stelle mein bestens verhaltenorientiertes oder Stimmungsmodell daneben und die Plattform ist offen, das machen wir am EMFS, Sie wissen es und da kommt sehr viel Neues, weil es gibt sehr viele Leute, die arbeiten daran, Finanzsektor mehr oder weniger gut im Detail zu modellieren und in Modelle der Makroökonomie einzubauen. Da kommt nicht so arg viel äh, bisher von der Verhaltensökonomie, da würde ich mir mehr wünschen. Aber die Plattform ist da, ist offen und ich denke, das ist neu. Hm. Herr Fatscher, Sie wollten dich auch noch äußern. Vielleicht zu, zum zweiten Punkt, wenn wir es uns aufteilen. Ähm, wir haben letztes Jahr mit elf Ökonomen, Staatswissenschaftlern und äh, Politologen mit der Klinikergruppe einen Vorschlag gemacht, die genau in die Richtung geht, die Herr Asmussen jetzt auch erwähnt hat, dass wir argumentiert haben, wir brauchen ein Parlament in der Eurozone, wir brauchen eine Exekutive mit dem eigenen Budget für die Eurozone. Und die Logik, um diese Verbindung zur Geldpolitik hinzubekommen, zu ihrer Frage, ist, dass, was wir jetzt in der Krise gesehen haben oder vor der Krise, ist, dass die Anreize vor allem für Staaten nicht gegeben war, eine nachhaltige Fiskalpolitik zu verfolgen. Und wir reden immer wieder, diskutieren über das No-Bailout, dass das nicht glaubwürdig war, Staaten zu sagen, wenn ihr mal in Probleme kommt, Steht keiner bereit oder die europäische Gemeinschaft nicht bereit, um euch im Prinzip da rauszuhauen, sondern ihr seid dafür verantwortlich und wir wissen, dass das eine der Geburtsfehler des Euros war, dass wir das nicht nachhaltig haben, glaubwürdig machen können und die Frage ist, wie kommen wir wieder dahin zurück, dass Länder Selbstverantwortung, Eigenverantwortung für ihre Staatsfinanzen übernehmen, dass dieser No-Bailout wieder glaubwürdig wird und das ist natürlich Dazu ist unsere Logik zu sagen, wir können nicht die Verantwortung für Fiskalpolitik auf nationaler Ebene belassen, aber gleichzeitig sagen, für die Haftung oder wenn es Probleme gibt, dann vergemeinschaften wir diese Risiken. Und da kann man sagen, okay, wir müssen den Finanzmärkten die richtigen Anreize setzen, damit sie eine disziplinierende Funktion haben. Wir haben darüber geredet die Ankäufe von Banken, von Staatsanleihen zu begrenzen, das Risiko zu gewichten und so weiter. Aber auch die Frage, können wir was auf institutioneller Ebene tun? Wie können wir auch da die Anreize, Kontrollmechanismen so setzen, dass Staaten eher dazu gedrängt werden, auch eine nachhaltige Fiskalpolitik zu, zu verfolgen? Und die Verbindung zur Geldpolitik ähm, haben wir auch, glaube ich, angesprochen, kurz zu sagen, die EZB ist in der Krise in eine Rolle gedrängt worden, in der sie sehr viel mehr hat tun müssen als in den USA oder Großbritannien, weil einfach es keine einzige fiskalische Behörde gibt, die jetzt wirklich glaubwürdig äh, Reformen umsetzen kann, eine Bankenunion umsetzen kann. Und die EZB ist dadurch sehr viel stärker oder eine sehr viel expansivere Rolle gedrängt worden, als es andererseits notwendig wäre. Und unser Argument von der Klinikergruppe ist, wenn es uns gelingt, auch die europäischen Institutionen zu stärken, dann würde man auch diesen Druck in der Zukunft von der EZB nehmen und ihr erlauben wieder mehr die traditionelle Rolle einer Zentralbank auch in einer Krisensituation zu spielen. Herr Professor Helwig hat auch noch eine Frage. Mikrofon hier bitte vor. Ich habe auch zwei Fragen. Die erste, ich habe das Wort Fragmentierung vermisst. Wir haben eine einheitliche Zentralbank und fragmentierte Gütermärkte mit der Folge, dass wir vor der Krise unterschiedliche Inflationsraten hatten, unterschiedliche Realzinsen mit Blasen in einigen Ländern und Problemen, also Rezessionen in anderen Ländern. Inzwischen haben wir auch fragmentierte Finanzsysteme und damit fragmentierte Geldsysteme. Müsste man nicht reden über die Herausforderungen an die Geldpolitik einer einheitlichen Zentralbank in einem derart fragmentierten System? Die Frage betrifft unmittelbar die Selektivität bei OMT. Die, denn Selektivität ist ein Versuch in bestimmten Systemen selektiv einzugreifen. Zweite Frage. Reden wir eigentlich über Geldpolitik oder reden wir über Verteilung? Die große Empörung hat doch damit zu tun, dass irgendwie seniorage anders verteilt wird, als wir uns das vorstellen. Man tut teilweise in der Diskussion so, als sollte es gar keine Verteilungseffekte geben. Also ich lese das Verfassungsgerichtsurteil in dem Sinn, Geldpolitik sollte verteilungsneutral sein. Aber das ist so, wie wenn ich bei einem Baby über das Lächeln rede und so tue, als müsste, es, äh, müsste ich nie Windeln wechseln. Die Frage ist eigentlich, welchen Stellenwert haben Verteilungseffekte, Verteilung von Rich, in dieser Diskussion? Wer möchte? Ja, vielleicht zu der letzten Frage. Ähm, mit dem Seniorage, ähm, ich denke, das ist ja auch äh, kein neues Thema, sondern wenn wir zurückgehen äh, zu Sargent Unpleasant Mortarist Arithmetic, ähm, haben wir da eigentlich gelernt, äh, dass wir die Geldpolitik nicht äh, an den fiskalischen Fragen ausrichten sollten. Äh, sonst kommen wir nämlich in, genau in die Situation, äh, die Sie, ich weiß es nicht, befürworten oder auf jeden Fall aufgezeigt haben, dass wir versuchen, das Seniorage einzusetzen, um äh, die Fiskalprobleme zu lösen. Das muss genau umgekehrt sein. Sie müssen es trennen, dass die Fiskalpolitik muss sich finanzieren muss heraus aus ihren Einnahmen. Das heißt, sie muss bereit in der Lage sein, ihre Kredite zurückzuzahlen aus den Steuereinnahmen oder durch eine Absenkung der Staatsausgaben. Der Seniorage, der dann überbleibt, ist ein erfreulicher Zuschuss der sicher nicht im Zentrum der Geldpolitik stehen sollte. der Aber der Profit davon ist, wenn man als Staat eben das gut Geld anbieten kann, dann verdient man auch da was damit. Und da gibt es zum Beispiel in, in der Eurozone einen Verteilungsschlüssel und damit wird das verteilt. Bei OMT zeigen sie eigentlich auch ein fatales Problem. Wenn wir auf die realen Ressourcen der EZB gucken, nämlich auf das Synerage, dann fällt uns ja auf, dass das nicht reichen kann um äh, die Probleme Italiens äh, sozusagen damit zu lösen. Das ist ein, äh, letztendlich kann die EZB nur nominal unbegrenzt kaufen, reale Ressourcen kann sie nur sehr begrenzt aus diesem Scenarage verteilen. Ich würde gerne auf den, auf den ersten Punkt eingehen, der Segmentierung. Also die Segmentierung, äh, das haben Sie ja festgestellt, hat ja vor, schon vor der Krise eine große Rolle gespielt, sie ist durch die Krise nochmal angestiegen. Man sieht das ja daran, dass die also als ein Beispiel, empirisches Beispiel, dass die, das Investitionsverhalten der Banken auch in Deutschland wieder sehr viel stärker nach innen als nach außen gerichtet ist, dass man also wieder sehr viel stärker einheimische Wertpapiere als ausländische Wertpapiere gekauft hat. Das heißt, dadurch kommt wird es umso schwieriger für die EZB eine einheitliche Geldpolitik zu betreiben. Ich würde vielleicht aber noch einen Punkt hinzunehmen. Dadurch, dass jetzt auch noch die Bankenaufsicht ebenfalls im Rahmen der EZB stattfindet, kommt es zu weiteren Zielkonflikten, die auch dort mit einbezogen werden können. Also in der Frage, was passiert, wenn Handlungen aus Sicht der Preiswertstabilität geboten zu sein scheinen, aber gleichzeitig Probleme auf der anderen Seite des Ziels der Finanzmarktstabilität mit sich bringen. Also in dem Sinne meine, meine Schlussfolgerung ist, die, das Leben des Zentralbankers wird auf jeden Fall nicht einfacher, sondern wird immer komplexer gegeben, diese verschiedenen Anforderungen. Habe ich das richtig gesehen? Herr Mayer hatte sich gemeldet. Ja. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal gern auf äh, die Frage von Herrn Remsberger zurückkommen, äh, denn die Veranstaltung ist ja jetzt nicht über aktuelle Fragen der Geldpolitik. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, wenn man das Panel hörte, dass das vielleicht der Titel hätte sein können sondern der Titel ist ja Neues Denken und äh, Herr Rürup sagte ja am Anfang, dass ich vielleicht doch gar nicht so allzu viel getan hätte und äh, irgendwie vermisse ich auch ein bisschen äh, neue Impulse. Ähm, das war ja nicht immer so, wenn man sich äh, die letzte große Krise anschaut, nach dem Aktiencrash von 1929, Na, da kam äh, 1933 kam die Gruppe um Irving Fisher äh, mit dem Chicago-Plan, der, der das Geldsystem an sich in Frage stellte. 1936, da sind wir schon im Verzug, da kam John Maynard Keynes mit der General Theory, in dem er ein ganz neues Verhältnis von Geldpolitik und Fiskalpolitik definierte. 1942 kam Schumpeter mit seinem Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, in dem er das ganze System infrage stellte. Es scheint, dass unsere Debatte heutzutage extrem kleinteilig ist im Vergleich zu dieser Debatte. Und ich frage mich halt, ist denn die Systemfrage schon komplett beantwortet? Ähm, ist denn das System, das Herr Huber kritisiert hat, das fraktionelle Reservenbankensystem, ist das der Weisheit letzter Schluss und brauchen wir die Systemfrage gar nicht mehr zu stellen und arbeiten wir einfach auf dieser Basis und beschäftigen uns, beschäftigen uns mit den kleinen teiligen Fragen, die Sie in der Mehrheit Ihrer Beiträge diskutiert haben? Also ähm, für mich gibt es eigentlich äh, nichts Fundamentaleres, als wenn wir, und ähm, habe ich ja darauf hingewiesen, auch schon in der Frage von Herrn Remsberger, wenn wir uns anschauen, wie ändert sich unser Modell der Wirtschaftswelt, wenn wir die fundamentalen Verhaltensannahmen ändern. Und äh, das geht darüber hinaus über ein fraktionales äh, äh, Reservebankensystem. Ja, oder ob wir jetzt... Zins oder Geldmenge als Kontrollinstrument haben oder Geldbasis. Also ich meine, ich kann mir nichts fundamentaleres vorstellen als das. Das geht auch ein bisschen noch darüber hinaus, wenn es um die Modellierung des Verhaltens ist. Also zum Beispiel, ob ich jetzt, dass man eben weggeht von, von rationalem Verhalten oder dass man weggeht von der Modellierung mit einer, einem repräsentativen Agenten, mit vielen unterschiedlichen... Das sind nach meiner Einschätzung jetzt die fundamentaleren äh, wissenschaftlichen Ansätze. Darüber haben wir jetzt nicht viel geredet, weil die Fragen ja auch ähm, durchaus äh, auf aktuelle politische Themen gezielt haben. Aber äh, äh, ich denke, da gibt es viele kleine Ansätze und äh, also ich fände es jetzt für mich vermessen äh, zu sagen, ach da drüben steht der neue Keynes. Ja? Also das werden wir dann im Nachgang irgendwann mal erleben, äh, da Back ich jedenfalls meine kleinen Brötchen und ähm, das geht vielleicht vielen anderen auch so. Herr Fatscher? Wir haben sicherlich eher mehrere kleine Punkte erwähnt, aber ein großes Thema geht natürlich um die Finanzmärkte ähm, und ähm, jetzt, jetzt die Geldtheorie und äh, Geldpolitik antrifft. Was wir auch diskutierten, ist natürlich indirekt die Frage, was sollte eine Zentralbank wirklich als Mandat, als Ziel haben? Und ähm, implizit haben wir immer über Finanzstabilität, über Blasen geredet. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Teil der Diskussion, die auch akademisch stattfindet. Wir haben vor knapp 20 Jahren oder ein bisschen länger, 1989 war die Reserve Bank of New Zealand die erste, die Inflations, Inflation Targeting als ähm, Regime, als äh, Geldpolitik, äh, geldpolitische Strategie und Mandat angenommen hat. Viele Zentralbanken sind dem gefolgt, die EZB ist vielleicht kein Inflation Targeter im traditionellen Sinn, weil es Inflation über die mittlere Frist äh, abzielt. Aber diese Frage, soll eine Zentralbank weiterhin sehr eng nur auf Preisstabilität schauen oder breiter schauen? Wie soll die Reaktionsfunktion aussehen? Wie sollen Finanzmarktrisiken, finanzielle Stabilität in der Zielfunktion der Zentralbank gewichtet werden? Das ist durchaus eine wichtige Debatte, die wir im Augenblick führen. Also im Endeffekt auch die Frage, ähm, kann eine Zentralbank mehr tun als mit Zinsen ganz eng nur auf ein Maß, nämlich auf äh, Konsumentenpreise im Prinzip äh, abzielen ähm, und äh, ich glaube auch da findet das Umdenken statt. Vor der Krise war so ein bisschen das Denken, Inflations-, Inflation Targeting ist das richtige Ziel, was die Federal Reserve macht mit dem dualen Mandat ist alt, ist altbacken, ist äh, nicht mehr relevant. Und ich glaube, auch da findet das Umdenken statt und viele, auch Wissenschaftler, denken heute, was die Federal Reserve macht zum Beispiel, ist vielleicht gar nicht so inadäquat. Und äh, auch jetzt vor allem dieses Ziel Finanzstabilität, wie kann eine Zentralbank das mit berücksichtigen, glaube ich, das sind die großen Änderungen, wenn man sich die Geldtheorie anguckt. Hier vorne noch die Frage, bitte. Ich möchte direkt an der... Aussage äh, nochmal ansetzen und für mich oder die Frage stellen, muss neues Denken in der Geldpolitik nicht heißen, neue Bescheidenheit in der Geldpolitik. Denn für mich ist die, das Kontinuum von 25 Jahren Finanzmarktkrise, wenn man so in Japan beginnt, doch ein Kontinuum an Geldpolitik, die im Prinzip alles andere gemacht hat, als ein Instrumentenkasten auf ein Ziel, Preisstabilität zu konzentrieren. Was hat Geldpolitik gemacht? Sie hat versucht Finanzmärkte zu stabilisieren, Stichwort Greenspan. Input. Sie hat versucht soziale Hausbauprojekte in Amerika zu fördern. Sie hat versucht den Arbeitsmarkt zu steuern. Sie hat versucht die Konjunktur zu steuern. Sie hat versucht einen uneinheitlichen Währungsraum namens Euroland mit einer Geldpolitik äh, zu vereinheitlichen. Das heißt wir haben doch über die letzten 25 Jahre ein Bündel an Zielen geldpolitischer Natur angesteuert und hatten im Prinzip nur einen Instrumentenkasten und da wäre für mich die neue Bescheidenheit auch wirklich eine Option, äh, dass wir uns darauf ein Stück weit zurückbesinnen war jetzt nicht eine reine frage sondern ein statement möchte das trotzdem jemand so. ja, also wenn, ja. Herr Huber. naja dass das klingt auf den ersten blick sympathisch äh, mit, mit der bescheidenheit nicht also man muss natürlich immer sehen wo grenzen von zentralbankpolitik äh, liegen können aber bei ihren statement kommt mir in sinn was was haben die Zentralbanken in den zurückliegenden, also je nach Land, in Japan in den zurückliegenden 20 Jahren, in Amerika jeweils bei uns? Und da kam es mir spontan, schoss mir durch den Kopf, naja, die Zentralbanken haben versucht, Funktionsprobleme des Giralgeldsystems, des fraktionalen Reservesystems, da sozusagen rettend, intervenierend, ausgleichend, kompensatorisch einzugreifen. Aber sie haben eigentlich selbst nicht in, wie soll ich das nennen, selbst eine proaktive, konstruktiv gestaltende Geld- und Geldmarktpolitik betrieben, außer durch Zinspolitik in den letzten 20 Jahren. Und da schießt mir durch den Kopf, ja, das ist doch Preisadministrierung, nicht? Das ist doch eigentlich ein Instrument aus dem Matterkasten der zentraladministrativen Planwirtschaft, nicht? Und ich komme immer wieder zurück. Die Perspektivenerweiterung in der Tat, einerseits denke ich schon, dass das Mandat der Zentralbanken behutsam, maßvoll, da muss ich das vorher gut überlegen, aber es muss meines Erachtens ausgeweitet werden. Das ist das eine und ich denke, auf längere Frist steht in der Tat an, Stichwort Vollgeld, das chiralgeld in Vollgeld zu überführen, so wie früher die privaten, also vor 100, 170 Jahren, private Banknoten zu Zentralbanknoten wurden, dass praktisch das vorhandene Banknotenmonopol und das Ausgabemonopol in staatlichen Münzen, dass das erweitert wird auf alles unbare Geld, übrigens auf das elektronische Bargeld, über das haben wir heute noch gar nicht so gesprochen, ist auch noch eine Randerscheinung, aber wenn Sie mittel- und längerfristig weiterdenken, Kommen wir dahin, dass das materielle Bargeld verschwindet? Dann gibt überhaupt, dann hat, die, dann hat die, die Zentralbank gar nichts mehr zu bestimmen. Von daher, weil ja das elektronische Bargeld eine Ausweitung wiederum des Chiralgeldes ist. Nicht? Äh, hier vorne war gleich noch eine Frage. Ich habe eine kurze Frage. Äh, Herr Huber hat äh, ein Wort schon ausgesprochen über Geld- bzw. Goldreserven. Ich wollte fragen: unsere Wirtschaftsweisen. Wie ist es eigentlich ein gemeinsamer Nenner in heutiger Entwicklung, genau bei Geldtheorie und Geldpolitik? Kommt es zurück zu einem gemeinsamen Nenner, was bis 1948 Gold war? Oder wir werden andere Ressourcen als solche wahrnehmen? Wasser, Sauerstoff, Getreide vielleicht. In Wirklichkeit habe ich ganz subjektiv erwartet, das ist das Thema, wie kommen wir aus heutigen Theorien und äh, geld- und finanzpolitischen Entwicklungen zu den gemeinsamen Nennern, was eigentlich die Grundwerte neu oder alt bei allen Fällen definiert. Wie verwenden wir das in unseren Integrationsprozessen? Herr Asmussen ist uns leider schon weggegangen, aber er hat über die Übergabe gewisse nationale Souveränitäten in supranationale Struktur und äh, Europäische Union gesprochen, Wer wird das vereinbart? Dank äh, Professor Rürup und seinen äh, Handelsblatt-Research wissen wir alle jetzt, äh, wie schwierig es übrigens Gold aus den Reserven aus äh, Paris oder sogar aus den äh, USA wieder zurückzubekommen. Und äh, die spärliche 3850 Tonnen, äh, wenn es 50 Prozent hier in, bei Kollegen in der Bundesbank liegen, ist schon ein Ergebnis und das ist bis 2020. Das zeigt sich eigentlich wo die Werte in Wirklichkeit sich befinden und dass die Chinesen, äh, unsere Freunde, das aufgehäuft haben und schon in ganz andere, viel leichtere, seltene Erden, eigentlich Metall. Ich hoffe, dass, mh, Herr Professor Willand, äh, Frage an Sie äh, direkt, weil Sie der richtige äh, wirtschaftsweise sogar beauftragt <lacht> in Deutschland sind. Für Kollegen, die mich nicht kennen, ich bin Wladimir Repräsentant der Sberbank Russlands in der Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union und Schweizerische Konföderation. Dankeschön. Frage ich bin an den lediglich Mitglied eines Sachverständigenrats <lacht> und dieser, dieser Begriff, der sehr ehrenvoll ist, wurde zu einem früheren Zeitpunkt geprägt. Möchte ich, also Keine falsche deswegen möchte ich da nichts dazu sagen. Aber ähm, ich finde eigentlich, wir ähm, müssen auch mal gucken, was hat funktioniert. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, das äh, Nominalgeldsystem äh, aufgeben sollten oder dass das irgendjemand aufgeben will. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube auch... Äh, bei dem Thema falsche Bescheidenheit, das ist mir eigentlich sympathisch. Ein Punkt äh, müssen wir schon anerkennen, äh, die Notenbanken in den, in jetzt, ob es jetzt USA ist oder Eurozone, äh, haben es schon geschafft, die Inflation. Wir haben weder eine extreme Inflation bisher erlebt, noch eine extreme Deflation. Also die Inflationsrate ist relativ stabil. Also dieser Zusammenhang, auch ohne äh, Geldmengenkontrolle, also mit der Zinspolitik, das ist weder eine Diktatur noch... Ähm, noch wirkungslos, also das wurde erreicht und ich sehe eher äh, die Gefahr, dass die tatsächlich vorhandene Macht und auch Ressourcen der Notenbanken äh, zu, dazu führen, dass man zu viele äh, Probleme bei ihnen abladen will. Das ist bei der Frage mit der Bescheidenheit angeklungen, aber auch, äh, auch bei den Kollegen ein paar Mal und ich denke auch, dass man da aufpassen muss und deswegen äh, mein Petitum, die Probleme da eher zu lösen, wo sie sind und das Machbare, man kann sicher mit der Geldpolitik nicht den Konjunkturzyklus in jedem Land stabilisieren. Das wussten wir, als wir die eingetreten sind, da wussten wir, da geben wir was auf, sonst hätten wir den Wechselkurs zwischen den Ländern äh, behalten. Das hilft da manchmal etwas. Bitte schön. Ja, ich würde die Diskussion gerne noch einmal in die Richtung Ökonomie neu denken lenken und an die Frage von Thomas Meyer anknüpfen und eine etwas konkretisiertere Systemfrage stellen. Ähm, meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das too big to fail Problem in Anführungsstrichen so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte verschwunden ist und auch in der Wissenschaft, in der Ökonomie nur noch in Nischen abgehandelt wird. Ähm, wenn man sich anschaut, was Seit der Krise, die Krise besteht ja zum Teil noch, ähm, passiert es am Finanzmarkt, äh, die Marktkonzentration hat nicht wirklich abgenommen, sie hat in Teilen zugenommen. Ähm, manche Ökonomen ähm, attestieren diesem Phänomen auch ein Versagen des Wettbewerbsrechts. Und meine Frage dahingehend wäre, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ob wir zu einem Finanzsystem kommen sollten, indem man viele dezentrale, kleinere Akteure am Markt hat, statt viele große ähm, Player. Und die zweite Frage dahingehend, würde das vielleicht auch bedeuten, dass man den geldpolitischen Transmissionsmechanismus in einem solchen System effektiver gestalten kann? Wer möchte? Herr Rochon. Also ich stimme Ihnen zu, dass die die Entwicklung, die wir sehen, gerade die. Zunahme der Marktkonzentration, das Thema Too Big to Fail sehr wichtige Themen sind, also sehr wichtige Themen sind, über die man sehr intensiv nachdenken muss. Wenn, Sie jetzt, wenn man darüber nachdenkt, große Stadt kleine oder kleine Stadt große, dann stellt sich natürlich als erstes die Frage, wo ziehe ich die Grenze und wer zieht die Grenze, an welcher Stelle und äh, was bedeutet das dann für, äh, für oder wer kann guten Gewissen sagen, dass die Grenze an der Stelle liegt, äh, wo groß von klein und äh, anderes unterschieden äh, werden muss. Der zweite Punkt ist, es ist ja auch jetzt durch die Finanzkrise nicht so besonders klar, ob was genau immer zum, zum Fehler geführt hat. Das heißt also, war es eine große Bank, eine kleine Bank, ist es Vernetzung, ist es die, die Möglichkeit, sie zu ersetzen durch ein, ein anderes Angebot oder durch eine andere Bank, die reinkommt. Deshalb kommt es für mich letztlich vor allem auf diese Frage an und ich glaube, die Frage ist noch nicht gelöst, wie wir glaubwürdig haftendes Kapital schaffen können und das insbesondere eben auch über die Eigenkapitalfrage hinaus für die Frage des haftenden Fremdkapitals. Denn die OECD hat ja darauf hingewiesen, dass in nur vier Ländern überhaupt in mehr als einem Fall, das heißt in mehr als einer Bank, es zu einer signifikanten Gläubigerbeteiligung gekommen ist. Jetzt mag es Gründe dafür geben, dass man sagt, das Sie sieht man ja auch an Studien, dass Banken durch die Wertpapiere, die sie halten, sehr eng miteinander vernetzt sind und dass es nicht so einfach ist. Nur äh, der Schritt muss zumindest in die Richtung gehen, äh, den Umfang des haftenden Kapitals deutlich zu erhöhen, um die Problematik dadurch äh, besser lösen zu können. Noch eine letzte Frage, eine letzte Frage vielleicht vom Es wurde vorher die These vertreten, dass Blasen sehr schwierig zu identifizieren sind. Nach dem Ersten Weltkrieg war in Deutschland relativ einfach zu identifizieren, dass eine Verschuldung von 900, über 900 Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, ein Problem darstellen. Man hatte einen Maßstab des Bruttoinlandsprodukts und hat einen anderen Wert, die Verschuldung der Volkswirtschaft, die Verschuldung des Staates, die Verschuldung der Haushalte und die Verschuldung der Unternehmen in Deutschland. Man weiß, dass man Schulden bedienen muss. Man muss sie bedienen durch Zins und durch Tilgung. Ab einem gewissen Verhältnis von Verschuldung einer Volkswirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt lässt sich das nicht mehr bedienen. Hat man sich schon mal bemüht, die Verschuldung der Volkswirtschaften hier in der Eurozone zu untersuchen, auf welchem Niveau die jeweils sind und in welche Richtung sie jeweils sich von Jahr zu Jahr entwickeln. Ich vertrete die These, dass es nicht nur so was wie einen Konjunkturzyklus gibt, sondern so etwas auch wie einen Verschuldungszyklus. Das heißt, dass von jeder Konjunkturkrise, wenn die Zentralbank über eine Zinserhöhung versucht, die Konjunktur zu dämpfen und dann langsam wieder das den Fuß vom Gas nimmt und die Wirtschaft wieder wachsen lässt, dass von jedem Konjunkturzyklus zum nächsten Konjunkturzyklus die Verschuldungsquote nur kurz gebremst wird, aber permanent weiter ansteigt. Ab einem gewissen Punkt gibt es keine weitere Möglichkeit, dass äh, fähige Kreditnehmer existieren, die in der Lage sind Kredite auszunehmen und auch genügend Kreditgeber, die bereit sind noch Kredite zu vergeben. Ab diesem Punkt ist es dann meiner Ansicht nach nicht mehr möglich, durch zusätzliche kreditfinanzierte Nachfrage die Wirtschaft anzukurbeln. Aus dieser Situation kommt man nur wieder raus, wenn das nominale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts höher ist als der Nominalzinssatz. Das war die Methode, die England genutzt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Verschuldung wieder runterzuführen. Und ich vertrete die These, dass wir augenblicklich seit 2008 in der gleichen Situation sind. Die, starke, Verschu die starke Verschuldung ist zustande gekommen durch den riesenhaften Aufbau von Devisenreserven Chinas, die Vorsorge, die eine Versicherung schaffen wollten, um ihre, ihre Industrialisierung äh, nicht durch äh, Finanzkrisen unterbrechen zu lassen. In diesem Zusammenhang will ich auch hinweisen auf neue äh, Gedanken, in diesem Zusammenhang von Dalio, der ist äh, Chef von dem größten Investmentfonds der Welt, von Bridgewater Associates. Der hat in gleicher Sache äh, einige Artikel veröffentlicht. Danke. Herr Fritscher, Sie wollen noch einmal. Vielleicht, vielleicht zwei Punkte dazu. Einmal vielleicht einen etwas ähm, positiveren Punkt. Bei der Verschuldung, denke ich, wird immer häufig äh, ignoriert in der Öffentlichkeit, dass der öffentlichen Debatte, dass es zu einem großen Teil eine Verteilungsfrage ist. Für jeden Euro der an Schulden entsteht, sei es von der staatlichen privaten Seite, steht ein Gläubiger auf der anderen Seite und dieses Thema zum Beispiel in Deutschland als Beispiel zu nehmen, wir haben eine Staatsverschuldung heute von knapp 80 Prozent oder ein bisschen unter 80 Prozent, wir hatten um die Jahrtausendwende Staatsverschuldung von 60 Prozent, also wir hatten einen starken Anstieg. Gleichzeitig sehen wir, dass die Nettovermögen aller privaten Haushalte und Unternehmen in Deutschland im gleichen Zeitraum von 80 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 120 Prozent gestiegen sind. Das heißt, als Volkswirtschaft, als Gesamtes, wenn Sie alle Staat, Unternehmen, private Haushalte zusammennehmen, ist unser Nettovermögen von 20 auf 40 Prozent der eigenen Wirtschaftsleistung, also von knapp 500 Milliarden auf etwas über 1000 Milliarden Euro in dem Zeitraum gestiegen. Es geht also hier, wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, rein um eine Umverteilung. Der Anstieg an Staatsschulden, ist mehr als ausgeglichen worden äh, beim durch den Anstieg von Vermögen auf Unternehmensseite und privater Haushaltsseite. Ähm, wenn Sie sich viele der Krisenländer in Südeuropa angucken, dann werden Sie sehen, auch die EZB hat eine Studie darüber letztes Jahr veröffentlicht, dass die enorme private Vermögen haben. Also hier geht es in vielerlei Hinsicht in erster Linie um die Frage, wie ist die Verteilung zwischen verschiedenen Akteuren in der Wirtschaft, der zweite Punkt, der etwas skeptischer ist und den Sie auch haben anklicken lassen, es gibt natürlich, ist es natürlich nicht so, dass, dass eine lineare oder dass, dass dieser Anstieg oder in anderen Worten, wenn die Staatsverschuldung jetzt vom vom Staat her so stark steigt, dass er irgendwann zu Finanzierungsproblemen kommt, dass Vertrauen fehlt, dass also dort zu einer zu großen Verschuldung kommt. Da gab es die Debatte von Reinhard und Rogoff, die ursprünglich mal diese Zahlen 90 Prozent in den Raum geworfen hatten, gesagt haben, wenn die Staatsverschuldung darüber hinausgeht, dann ist es negativ für Wachstum, für Aktivität, weil dann im Prinzip die Staatsverschuldung so hoch wird, dass er negative Effekte auf die Realwirtschaft hat. Dieser Punkt ist jetzt wieder offen, aber ich denke die, die Wissenschaft zeigt deutlich, dass das keine lineare Beziehung ist, sondern dass ab irgendeinem Höhe der Staatsverschuldung die Risiken und die negativen, ob es ein Crowding out ist oder die negativen Effekte über Kapitalmärkte so sind, dass sie negative Konsequenzen für die Realwirtschaft haben. Aber diese zwei Punkte glaube ich sollten man unterscheiden viel, worüber heute wir über Verschuldung reden, ist wirklich eine Verteilungsfrage. Herr Holder. Ja gerne noch ein, eine Ergänzung dazu. Die Ratingagenturen sind ja relativ gut darin, die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmensanleihen festzustellen. Das heißt, im Prinzip kann man die durch zwei Faktoren zu 40 Prozent bestimmen. Das eine ist der Verschuldungsgrad und das andere die Coverage Ratio. Also das heißt, wie viele freie Mittel sind, stehen zur Verfügung, um die bestehenden Zinszahlungen abzuleisten. Sie versagen komplett, das meine ich komplett, bei der Bestimmung eines Ausfalls von Staatsanleihen. Es gibt also nicht diese ein, zwei Faktoren, die leicht vorhersagen können oder bestimmen können, wie leicht es ist, dass ein Staat seine, seine Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen kann. Und das, was jetzt an neuen Denken dort notwendig ist, ist viel breiter auf das zu schauen, was Staaten nicht in die Lage versetzt, diese Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Ich denke, da, haben viele, da spielen viele Themen, institutionelle Rahmenbedingungen, private Verschuldung, die, der, die gesamte Bereitschaft, so zurückzuzahlen, eine große Rolle. Von daher besteht da noch viel offenes, viele offene Punkte. Okay. Das war ein Missverständnis. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich habe nicht von Staatsverschuldung alleine gesprochen, sondern ich habe gesprochen von der Verschuldung einer Volkswirtschaft. In Japan hatten wir so 1990 eine hohe Verschuldung der privaten Haushalte, eine relativ geringe Verschuldung des Staates. Der Staat hat äh, aufgrund der hohen Verschuldung der Volkswirtschaft, ist in Japan relativ wenig kreditfinanzierte Nachfrage ermöglicht worden. Der Staat hat versucht das zu kompensieren. Das hat jetzt in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass die Verschuldung der privaten Haushalte sich abgebaut hat und sie verlagert hat zu einer Verschuldung des Staates. Da in Japan kaum Wachstum war in den 20 Jahren, ist insgesamt die Verschuldungsquote der Volkswirtschaft insgesamt nicht zurückgegangen. Ich rede von der Verschuldungsquote einer Volkswirtschaft, nicht von der Verschuldungsquote des Staates. Und das muss man ja, zusammen addieren. Japan ist Nettogläubiger. Netto-Gläubiger. Japan hat ein Netto-Auslandsvermögen von knapp 40% der eigenen Wirtschaftsleistung. Herr Huber, Sie wollten nicht Ja, also grundsätzlich äh, möchte ich mich für Ihren Beitrag bedanken, denn das ist ganz gut, dass wir zum Abschluss nochmal auch auf Verteilungsfragen zu sprechen kommen. Und es ist natürlich so, dass ein Anstieg der Vermögen äh, in einem Schiralgeldsystem, das, das ein Kreditgeldsystem ist, stehen dem natürlich immer auch entsprechende Verschuldungen gegenüber, bei wem auch immer nicht. Und was Sie aufgebracht haben, Blasenidentifizierung durch Stockflow-Analyse, das ist das Stichwort, Stockflow-Analyse. Es wird eben ein Punkt erreicht. Es muss alles aus dem laufend erwirtschafteten Produkt bezahlt werden oder aus zusätzlicher Kreditgeld und Schulden machen. Ja? So. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo, wo sich einfach das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das ist, glaube ich, ein sehr bedeutender Ansatz, und äh, zum, zum Thema, also wer hat den Nutzen, wo sind die Schulden, wo sind die Vermögen. Ein, Datum, ein wichtiges Datum ist schon auch im Zuge dieser, dieser überproportionalen Steigerung von Finanzaktiver und Schulden hat auch stattgefunden, ganz systemisch immer inhärent. Eine Verlagerung von den Arbeitseinkommen zu den Finanzeinkünften, das muss man in dem Zusammenhang auch sehen. Und das, da wird es auch Realwirtschaften äh, überaus relevant. Gibt es noch eine letzte Frage vielleicht? Ja. Lukas Beckmann, gls Bank Stiftung. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Huber. Wenn man Ihrem Gedanken einer Vollgeldreform folgt, welche Auswirkungen hätte das auf das Geschäftsmodell für Geschäftsbanken? Ja, wir sollten zum Schluss kommen, nicht noch mal eine große Runde. Also die, die grundlegende Auswirkung wäre, dass es eine, wenn Sie so wollen, Gewaltenteilung oder Funktionentrennung gibt, dass die Zentralbank fürs Geld zuständig ist und äh, die, die Banken als freie marktwirtschaftliche Unternehmen für die Finanzierung der Wirtschaft äh, in allen möglichen Formen, nicht? also äh, äh, Kredit und so weiter. Äh, äh, das wäre der eine wichtige Punkt, Trennung von Geld und Kredit. Nicht? Und, äh, das, würde, das würde bedeuten, dass die Banken können alles tun, was sie heute auch tun, außer eben selbst die, das Geld zu erzeugen, das für diese Geschäfte notwendig ist. Nicht? Und, und das heißt, die Banken wären das, was die meisten Leute sich vorstellen, wie es, wie es sei, aber es in Wirklichkeit nicht ist. Sie wären eben Intermediäre, die in der Tat äh, vermitteln von äh, Sparern und äh, anderen Quellen, zu, zu Leuten, die Geld aufnehmen oder es investieren wollen. Also die intermediäre Funktion, die würde wieder hergestellt. Ansonsten würde das Geschäftsmodell der Banken per se nicht verändert. Noch eine letzte Frage, dann würde ich sagen, äh, machen wir an diesem Punkt Schluss. Ein äh, Fazit könnte man vielleicht ziehen, äh, die neue Notenbankwelt oder die Notenbanker, zwischen Revolution und neuer Bescheidenheit, das Leben des Notenbankers wird nicht einfacher, wie Herr Rochol schon sagte. Ein Applaus. Ja.